Ich muss erstmal, ich, ich glaube, ich muss erstmal was trinken. Also die 13. Steffen, die hat mich jetzt echt schon also richtig angestrengt. Ich bin froh, dass wir so einfach eine inoffizielle, nicht erwähnte und niemals publik gemachte Sommerpause gemacht haben. Einfach weil wir uns jetzt schon lange nach der 13. nicht mehr gehört haben. Aber es war auch einfach bitter nötig, ja. ganz ehrlich. Ja. Also krass. Aber ähm, Steffen, das Tolle ist, wir haben auch für diese Episode nicht, nicht wenig Highlights. Ja, nicht weniger. Und zwar... Es einfach nicht ab. Wir, wir, ja immer noch in, einfach. wir sind immer noch in der Feierlaune. Wir sind immer noch in der Feierlaune und wir waren sogar noch so betrunken von der 13. Ja. <lacht> Episode. Deine Mate mit Wodka war auch einfach ein bisschen übertrieben, Steff, muss man einfach sagen. Ja, und das für dich als, als strikten Ant Anti-Alkoholiker. Das ist dann natürlich... <lacht> ja, Anti-Alkoholiker, <lacht>. auch zwinker, vorher zwinker. sagen können, dass ich da jetzt äh, was reingemischt habe. Aber naja. Okay. Ja, okay, und... Auch, dass ich einfach mal einen Lampenschirm auf dem Kopf flinke, oh. den Rest der Party hatte ist, danach. Man, man sieht man sich dann auch mal persönlich. Das muss ja dann gefeiert werden. Also, wenn wir uns Boah. schon mal persönlich in einem Raum befinden, das muss ich, das muss dann auch mal ordentlich krachen. Also, man muss ja auch einfach mal sagen, dass ich sich der Hangover-Regisseur äh, ein Beispiel an unserer Party genommen hat und darum einfach schon einen weiteren Teil geplant hat. Einfach mit unseren real aufnahmen Wir ja. haben ja auch alles per Video aufgenommen. Ne? Ja, ja. Für Kasar. <lacht> Ja. Ähm, ja, aber wir wollen die Spannung noch ein bisschen steigern. Am Ende dieser Episode kriegt er ein leckeres kleines Bonbon, Richtig. denn äh, der Steffen und ich haben eigentlich immer ähm, versucht, einen gewissen Podcast äh, zu treffen. Das hat leider aus Problemtermingründen nie funktioniert. Der aus aber das haben Heimatstadt wir jetzt kommt übrigens. Bitte? Oder deine Wahlheimatstadt kommt? Genau, aus, aus, das war die Wochennotiz aus Troostorf und es hat irgendwie nie funktioniert. Und jetzt hatten wir eine Call-in-Show und da haben der Steffen und ich uns einfach gedacht: Rufen wir doch mal an. Da das könnt ihr rein. am Ende hören. Ja. Genau. Und, ähm, ja, Steffen, du hast heute das Heft in der Hand. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns darüber abwechseln, ich weil sonst wieder wir uns in der Hand. zu Stress kriegen. Zum, zum, du hast das Heft in der Hand, es sieht matemäßig aus. Ah. Ah, ja, okay. Mhm. Okay. Mhm. Und, ähm, Ich habe ja. gerade mal in unseren Redaktionsplan reingeguckt, den wir nicht haben. <lacht> Redaktionsplan. Ja. <lacht> <lacht> Man sieht das gerade nicht, dass Basti äh, Anführungszeichen gemacht hat. Achso, ja. ich dachte, mein Tonfall gibt's schon hier. Das ist, das ja. Das hier, äh, Leute, ich muss sag's mal. Redaktionsplan ist meine Gänsefüßchen. Aber rhythmisch. was hast du denn so in den letzten Monaten jetzt nach der äh, <lacht> Episode 13 so getrieben? Ja, und das steht nicht in unserem Redaktionsplan drin, weil wir sind spontan. Ähm, doch, steht ganz oben. Guck mal pst, da. Psst, nicht drin. Ach, die Gänsefüßchen über Ton funktionieren doch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Es äh, macht Steffen, macht doch immer noch Spaß. Ich, <lacht> <lacht> wenn, man so, wenn man noch nach so einer Episode vorher noch so Spaß haben kann. Nee, äh, Steffen, das ist gut, dass du mich fragst. Denn endlich können wir miteinander ein Thema zu Ende bringen, ja. was ich in den letzten Podcasts ja häufig vorgebracht habe. Das berühmte Hochzeitsthema. Nein, ich habe immer noch nicht geheiratet. Das ist aber jetzt etwas, was ich vor mir wegschiebe. Äh, <lacht> wie, so, wie so ein Pickel. Ja, genau. <lacht> da werden die Zuschauer jetzt schon wieder gehen. Ich mache aber kurz. Weck mich, ich habe die... Ist. Ich habe die zwei, die zwei Hochzeiten, die ich von denen ich immer gesprochen habe, hinter mich gebracht und die haben mir äh, sozusagen ein, ein, ein, ein Meeting gegeben mit zwei verschiedenen Stressarten. Ich hatte einmal den auf den Punkt abzielenden Stress an dem einen Tag. Mhm. Also sprich, ähm, ich habe an der ersten Hochzeit habe ich wie ein, ein Eventmanager alles gemacht. Das mhm. Geile ist, ich hatte einen Anzug an und eine weitere Trauzeugenpartnerin, mit der ich gesprochen habe an dem Abend. Die sagte zu mir Nee, ich sagte zu ihr, boah, ist das stressig und sowas. Und dann meinte sie, ja, Basti, du fickst ja auch einfach kompetent in dem Anzug. Dann habe ich gesagt, dann nimm du doch den Anzug. Und da meinte sie dann zu mir, das wird auch nichts nützen. Und dementsprechend habe ich den weiteren Abend auch weiterhin meinen Anzug angehabt und mhm. gemanagt. Mhm. Und die zweite Hochzeit war ganz anders vom Stress her. Da gab es an dem Tag selber weniger Stress. Und davor mhm. habe ich zwei Wochen lang zwei Videos geschnitten. Zwei Videos. Und das ist. Boah, ich bin sogar zwischendurch einfach wirklich ausgerastet, weil ich nur im Schnittprogramm saß mhm. und mich wirklich gedacht habe, so, wann ist das endlich vorbei? Und ja. jetzt ist es vorbei und ich habe mich erholt im Saarland. War vielleicht nicht die tollste Idee, mhm. weil ich, äh, auch da gibt es viele Hochzeiten, vor allem unter Verwandten. Im Saarland? <lacht> Im Saarland. Unter Verwandten, das hast du doch jetzt von Böhmermann geklaut. Nein, das ist äh, allgemeines Klischee. Ach so. <lacht> ich weiß nicht, wen sie mit Böhmermann ansprechen. Herr Steffen. Ja. Und ähm, ganz kurz zum Saarland, da würde ich auch nicht ganz ins Detail gehen. Je weiter ich in den Süden gekommen bin, desto hässlicher wurden die Bahnhöfe. Desto das heißt, mehr habe ich gedacht. Ach so, du hast da diesen hässlichen Bahnhof fotografiert. Das war da oder was? Ja, genau. Ich habe sankt Wendel habe ich äh, in meinem Facebook-Profil mal. St. Wendel. Äh, Jetzt weiß ich, woher wenn das bekannt vorkam. Da fahre ich jedes Mal dran vorbei, wenn wir ins Disneyland fahren. <lacht> Jetzt weißt du auch, warum. <lacht> Man sollte ja, auf dem Weg zum halt Disneyland an Auto, niemals an, anhalten. Auf der Autobahn dran vorbei. Ja, das ist auch gut so, ja. weil äh, St. Wendel hat einen sehr hässlichen Bahnhof, er hat eine schöne Innenstadt, muss ich einfach mal sagen, mhm. aber einen sehr, sehr hässlichen Bahnhof. Da drin ist so eine kleine Insel von so einem kleinen Zeitungsladen, wo alles geordnet aussieht wie in der typischen Bahnhofsdings, aber ansonsten überall sind Graffitis, überall stinkt es nach Pisse, überall sind Aufkleber, manche Fensterscheiben wurden einfach billig durch Tesa ersetzt. Also äh, alle Bahnhöfe, die ich da auf dem Weg gesehen habe, mhm. sind Subventions möglich. Da ist Luft nach oben. Und ich glaube, die Bahn hat oder auch all diese Bahnhöfe, die man da gesehen hat, einfach verkaufen. Oder ja. äh, weil es steht, überall vermieten, verkaufen und sonst was. Und auch die, wie soll ich sagen, die Kommunikationstechnik ist blöd. Wir ja. sind auf dem Rückweg, haben wir einen kurzen Bummel gemacht in einer Stadt, Sankt Gor, auch ein Sankt, haben uns da alles angeguckt, sind zurück auf den, auf den Bahnhof gegangen und haben eine Stunde gewartet, weil keine Ansage kam, dass der Zug möglicherweise nicht mehr kommt. Die nächste Ansage, die dann kam, für unseren nächsten Zug hieß, der Zug fällt aus. Persönlich habe ich sofort einen Wutanfall auf dem Bahnsteig bekommen. Das sah bestimmt sehr lustig aus, als ich wie so ein Indianer wirklich äh, wutschnaumt im Kreis getanzt bin. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht so, in nächster Zeit geht es leider nicht mehr ins Saarland. Sorry. Ja. Sorry, sorry, sorry. Also wie gesagt, ich bin äh, im Saarland immer nur Durchreisender, A. <lacht> und äh, B war ich äh, einmal im Saarland bewusst. Und zwar war das zu einem der Uh, Open Days nannte sich das, glaube ich, die der Comicladen, der große Comicladen da der X-Comics veranstaltet hatte. Da war ich ja. dann mal bewusst da, also in in, in Saarbrücken meine ich oder in Louis, in einem von beiden. Und uh, genau, die hatten da einfach mal die, die Geschäft, Geschäftsräume, uh, haben die ja auch so offen, aber uh, die haben dann halt mal Größe dazu eingeladen, wollten das auch noch ein bisschen mit Signierstunden verbinden und so weiter und so fort. Und, äh, ja, und das war, war ganz interessant. Also da, da, da bin ich dann halt mal gezielt dahin gefahren. Aber, mhm. äh, ich nehme es mir auch jedes Mal vor, wenn wir vom Disneyland zurückfahren, da auch irgendwie noch mal zu halten. Nur klappt das dann meistens irgendwie nicht, weil es dann schon spät ist oder, ja. Okay. Also, ja, naja. hm. Aber was hast du denn sonst so in den letzten, äh, du in den letzten Monaten fast schon mittlerweile gemacht? Also ja, gut, nach ähm, unser 13 äh, gut, äh, war viel mit Thema Comic-Bezug, also es ist, mhm. gro große Messe hat stattgefunden, wie sie alle zwei Jahre stattfindet, nämlich der Comic-Salon Erlangen. Mhm. Das war jetzt so eins der größeren Highlights, äh, da kann man ja auch gern mal, äh, bei den Comic-Cookies nachhören, da gibt es ein bisschen mhm. Material zu. <lacht> Und ansonsten, ja, ansonsten jetzt, ähm, groß, äh, erlebenswertes oder nennenswertes war jetzt, war jetzt eigentlich nicht der Fall, also man, Geht seinem täglichen Beruf und Job nach und, äh, <lacht> Urlaub haben wir ja dann erst wieder im Oktober so richtig und dann, ja. Das heißt, äh, ich nehme an, das, was du was, was ich wahrscheinlich so jetzt gerade mit Videoschnitt so ein Hass hab, hast du wahrscheinlich auf Audioschnitt. Ich kann mir vorstellen, da gab es viel zu schneiden, wenn du so unterwegs bist, ja, oder? Ja, das, also das, das mit dem Schneiden war in letzter Zeit echt sehr viel, aber... Ja, deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich unseren Podcast hier immer noch mal so ein bisschen auf dich äh, schieben kann. Da kann. hast du einen Lakai für. Ja, Ich kann mir das so vorstellen, also ich, bei mir ist es so, wenn ich... Äh, Adobe Premiere aufmache, kriege ich immer direkt so einen Tobsuchtsanfall wieder, den ich auch auf diesem Bahnhof hatte. Wahrscheinlich ist bei dir bei Outer City. Also direkt erstmal ja, so, das, deswegen denkst du so, ich, ja ich schon wieder. Deswegen nutze ich ja nicht mehr Outer City, sondern Hindenburg mittlerweile, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Kleiner experten das, äh, das macht vieles einfacher eigentlich. Das okay. ist gerade so, dass das Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist ja das mit den Kapiteln. Und das macht es sehr einfach, weil man die dann direkt da eintragen kann und, äh, Konnte man zwar bei Odyssey auch, aber da geht es noch ein bisschen ähm, intuitiver. Und äh, ja, von daher ist das immer eine schöne Sache. Ich weiß ja nicht, ob ich einem Programm namens Hindenburg vertrauen würde. Das ist doch gerade zu prädestiniert abzustürzen. Was nee. tut's? Verstehen das Sie das Hindenburg? Du? Ja, ja, ich verstehe schon. Den Witz hast du auch das letzte Mal schon gebracht, als wir drüber gesprochen haben. Ich hatten. weiß, ich finde ihn so gut, ich muss aber, ihn noch mal ähm. Ja, nur, Verdammt, ich wusste es, ich habe ihn schon mal äh, gemacht, ich hätte es nicht das machen sollen. Gerade überhaupt nicht. Also da, ist, da ist echt Verlass auf das Programm. Da hat sich äh, Order City deutlich häufiger aufgehangen oder ist auch mal abgestürzt. Also das hm. funktioniert mit dem Programm reibungslos. Aber ist Marketingtechnisch trotzdem irgendwie komisch und vorbelastet? Ist, Man äh, hat direkt sowas diesen Wortwitz ja, im Kopf, oder? habe ich dir glaube ich schon mal erklärt, woher das kam, ne? Weil das es kann gut sein, aber wenn du es mir wirklich schon erklärt hast, dann lass, uns, dann lass mich bitte nicht weiter wie so ein Demenzpatienten erscheinen. Wir gehen einfach zum nächsten Thema, ich muss ein bisschen fein. Ja. ja. Ich glaube, die nee, das 13. Folge das, das hat bei mir einfach mal das, mal das Gehirn gesagt. Radio-Reportagen vom Stadt der Hindenburg kam. Daher. Genau, das hat sehr, das hat sie mal erzählt, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Oder ich tue so, als würde ich mich daran erinnern. Ja. Ähm, aber die Hindenburg war ja auch ziemlich gehypt, wie vielleicht auch unser nächstes Thema. Oh, was ist denn haben hab ich Thema Haben wir noch ein ne, Thema? Wir haben noch ein Thema. Nach, ähm, diese, nach dieser ausschweifenden Episode haben wir echt noch Themen. Ja, wir äh, haben echt noch Themen. Ah, ja, gut, Pokémon Go oh. gab es da ja noch nicht. <lacht> wie, wie geil, du auch ich keine Spannungsgruppe zulässt. <lacht> also, ich moderiere. Oh, ich hab den Satz so schön gesagt und dann sagt er: Ja, Pokémon Go, ne? Ich, ist ja ja wurscht. <lacht> sehr schön, <lacht> Steffen, das gefällt mir sehr ich gut. Du Hast du es <lacht> denn, denn, denn gespielt? Ich, äh, was heißt, habe ich denn gespielt? Ich habe es installiert und ich habe es immer mal offen. Aber es ist ja. nicht so, dass ich exzessiv irgendwie äh, Wasserleichen suche. Und, Wasserleichen äh, suchst du in Pokémon. Du weißt schon, dass du kleine Tierchen sammeln sollst also keine Wasserleichen. Das kann ich nicht Aber du kennst doch die Berichte. Also es gibt, gibt ja, ja. schon schon legendäre Berichte drüber, dass da schon Wasserleichen gefunden wurden und was weiß ich alles. Ja, <lacht> ja jetzt soll zum Beispiel äh, es Konventionalstrafen geben für, glaube ich, äh, Olympia-Athleten, habe ich gerade vorhin gelesen. Und zwar müssen die 4.000 äh, umgerechnet Euro bezahlen, mhm. wenn sie Pokémon-Go zocken, anstatt sich dafür. Genau, hier steht's. Ähm blablabla, bla, bla, ein Ton Olympiasieger hat in Rio de Janeiro, ähm, der sechsmalige Mehrkampf spielte, also, ne, ein Turn-Olympiasieger namens, oh, wie heißt er Kohei Ichimura spielte auf seinem Handy Pokémon Go und er hielt für seine relativ erfolglose Sachen eine Rechnung über 4400 Euro Roaming-Gebühren. Entschuldigung, das war keine Strafe, das waren Roaming-Gebühren. Das heißt, der hat für 4400 Euro gespielt, weil bis jetzt war es so, wo ist die, ja, Rio, ne, sie ist ja in Brasilien, die äh, Olympischen Spiele, und da muss mhm. natürlich Roaming anschalten. Just, aber jetzt ist in Brasilien auch Pokémon Go veröffentlicht worden. Und auch am ähm, 13. Juli hieß es ja bei uns Pokémon Go, Go. Mhm. Und ähm, ich habe nicht direkt angefangen zu spielen. Ich habe äh, ein bisschen was gewartet, was mich so nervt, mhm. was mich echt so nervt ist. Wir sind ja Nerds, ne? Mhm. Und ein kleines bisschen stolz drauf, dass wir vielleicht schon ein bisschen so abseitig sind, ne? Mhm. Aber Pokémon Go, richtig Mainstream. Also da sind sie ja alle, da sind sie ja auf einmal alle da. Mhm. Ich habe eine gute Freundin. ähm die denkt bei vielen Sachen auch so uh, Nerd uh, Nerd uh. Und was ist? Die hat ein höheres Level sechs mehr Level als ich bei Pokémon Go als ich. Und dann hält mir das die ganze Zeit vor und denkt mir so Jetzt weil du einmal Hype mitbekommen hast. Und was ist das nächste Mal, wenn es heißt weiß ich nicht, der nächste Superman-Film ist super geil oder Virtual Reality in Minecraft, da sehe ich dich nicht. Aber ein bisschen auf der Straße rumlaufen und kleine, kleine Dinger jagen. Oh, Steffen, ich merk schon, wie ich mich wieder aufrege. <lacht> das, das klären wir gleich. Ich würde sagen, das kläre ich in einem extra Ding, wo ich einfach kurz durchrente, weil wir eigentlich positiv jetzt über Pokémon Go sprechen. Außer du sagst, was findest du denn gut an der App oder was findest du schlecht? Ja, was finde ich denn, was, find, was fand ich denn schlecht, ist natürlich ganz klar zu, zu erwähnen, dass wenn man also sich dann schon mal wirklich mal dazu verabredet oder mal sagt, jetzt äh, wollen wir gern, ganz gern mal mit jemandem, was weiß ich, ein Stück laufen und mal spielen, dass dann halt äh, äh, die Surfer immer wieder abrauchen. Ja? Also mhm. das, das war jetzt halt ein Ding, was beim Start ja permanent auf, aufgetreten ist. Ähm, und sowas äh, bremst natürlich den Spielgenuss ungemein. Ähm, aber prinzipiell ich ich ich finde so ein Spiel gar nicht mal schlecht wo Leute vielleicht wieder ein bisschen dazu bewogen werden einfach mal ein bisschen rauszugehen und äh, sich mal ein bisschen äh, wieder zu bewegen wobei ich natürlich auch sagen muss dass dieses Zombie-Tum ja, ja. Kunstwort Zombie also Smartphone Zombies mhm. äh, praktisch äh, noch mehr gefördert wird weil die Leute dann noch weniger auf die Straße gucken und äh, es gibt äh, wie gesagt, die Berichte haben wir ja schon erwähnt, die, die, das sind natürlich immer Einzelfälle, aber die werden dann besonders hervorgehoben, äh, wenn, dann, wenn dann Unfälle passieren und so weiter. Also wer, wer, wer so bescheuert, sage ich mal ganz ehrlich, ist und dann äh, Unfälle baut dadurch, dass er sich durch dieses Spiel ablenken lässt, selbst schuld, ja. Ähm, genau. Ja, also ich, ich, wie gesagt, für mich ist das ein Casual-Game. Ich mache es an, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, und äh, ja. Ich bin da jetzt auch nicht so gehypt, dass ich jetzt sagen muss, ich muss da jetzt alle Pokémon haben oder Pikachu unbedingt in seiner was weiß mhm. ich, wie vielsten Generation hochgezüchtet äh, mache ich nicht. Also wenn wenn wenn ich mich mal drauf einlasse und das gezielt mache, dann dann nehme ich mir die Zeit dazu und mach das auch gern. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt unbedingt ähm, ja du weißt, da irgendwie Stunden rein, Stunden rein investieren muss, genau. Oder gegen Echtgeld, weil das ist genau. natürlich. Also ja. wir wollen ja, eigentlich wollen wir auch ein bisschen positiv drüber sprechen. Du hast ja jetzt schon ein paar negative Sachen gesagt. Ich fand zum Beispiel positiv, man kann es als positiv sehen, man kann es auch natürlich in unserer zynischen, kaltherzigen Welt auch als negativ sehen. Da habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht. Es ist ja, heutzutage wird ja eigentlich komisch geguckt, wenn ältere Herrschaften zusammen neben jungen Leuten, ältere Herrschaften, sage ich, also ja so. 30, 40, ist fast schon die Kernzielgruppe von Pokémon Go, hat man so das Gefühl. Aber es sind Kinder und es sind Erwachsene, die stehen alle an einem großen Punkt zusammen und da sagt auch keiner irgendwas, weil sie alle auf ihr Smartphone glotzen oder sonst irgendwas. Mhm. Viel wird ja auch einfach immer davon ausgegangen, wenn wenn jetzt dieses Pokémon Go nicht da wäre, was macht denn dieser ältere Mensch in diesem Pulk aus Kindern? Jetzt habe ich das schon so oft gesehen und keiner hat was gesagt. Das Einzige, was dann kommt, ist, äh, Pokémon Go. und denkst du so, ja, du hast natürlich die Leute, die darüber sagen würden, äh, das nervt. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es cool, dass die Nerds, oder auch normale Menschen, ähm, beleibtere Menschen, wie ich es auch einer bin, einfach dazu gezwungen werden, auf die Straße zu gehen. Äh, auf, nicht auf die Straße, sondern rumzugehen, weil sonst passiert auch einfach nichts. Das ja. ist natürlich das Tolle an Pokémon Go. Ich kann hier zu Hause bleiben, aber dann werde ich halt auch nicht der Beste sein. Das ist Sollte ja die Motivation. Eck, ne? <lacht> Außer dass, ne, ich habe zwar ein jetzt, jetzt ganz was Fieses. Uh, Steffen, für meine Kondition. Ja. Ich habe einen Pokémon-Stop direkt vor der Haustür. Okay. Aber nicht so, nicht so weit, dass ich direkt zu Hause sagen könnte, ich könnte mich drauf einwählen. Ich muss vor die Tür. Mhm. Weißt du, wo dieser Pokémon-Stop ist? Der, der ist Schule. in einer Gesamtschule. Ja. Und eine Gesamtschule in der Ferienzeit ist immer zu. Und wenn ich an diese Gitter von dieser Gesamtschule gehe, die davorstehen, damit <lacht> ich rankomme, ist das immer noch nicht nah genug, um diese fucking Pokémon-Stop zu drücken. Das heißt ich habe ein Pokémon Stop, aber ich kann nichts damit machen. <lacht> es ist zum Kotzen. Ja. Das ist fies. Und das, das ist fies. Nehmen. Und es ist auch so, ich wohne in Trostdorf und da ist auch nicht viel. Also hm. es gibt äh, es gibt an lustigen Stellen ein paar paar Stops, du musst dann schon mal nach aber Köln fahren oder nach Bonn, ne? Genau, also wenn ich nach Köln bin, bin ich heute mal gewesen und hatte da auch ein bisschen Zeit, da habe ich es mal am wieder Dom gemacht. Also ich mach's auch nur ne? wie du bitte, Entschuldigung, am Dom bestimmt einiges und Bahnhof ist ja genau. auch daneben, das sind immer so so beliebte Ziele, wo irgendwas ist. Ich hatte, ich hatte heute das äh, Erlebnis, dass ich in einer, einer dunkelgrün gefärbten Fläche, also wo viele Bäume sind, auf einmal drei Pokémons um mich herum hatte, weil in, im Wald ist immer viel los, habe ich gemerkt. Okay. Und mich nervt, ich bin jetzt auf Level. Was für ein Level bist du zurzeit? Oh, äh, boah, keine Ahnung. Relativ am okay. Anfang noch neun oder ja, was? Ja, guck du mal, ich weiß bei mir, ich bin Level 16 zurzeit. Mhm. Und ähm, ich hatte. Äh, ich, ich, mich nervt es gerade so, dass äh, je höher dein Level ist desto weniger kannst du gut auch die normalen Tiere fangen. Weil, wenn man für die Tür geht, ich weiß wie es bei dir ist, überall findet man Taubsis, Radfratz ja, oder Hornlius. Ja. Mhm. Die verkackten Scheißdinger. Und wenn du noch äh, wenige Level hast, völlig in Ordnung. Hast du viel Level, dann ist selbst ein Taubsi, ein schwaches, kleines, dummes Taubsi, mhm. Nicht, da brauchst du drei Bälle für, eine Hemibäre und sonstigen Scheiß, um den zu fangen. Und das mhm. ist schon echt, finde ich jetzt mittlerweile sogar nervig. Also Sie haben jetzt in der neuen äh, gepatchten Version es auch so weit gebracht, dass äh, man auch die Fußstapfen nicht mehr sieht, ob Pokémons in der Nähe sind. Was ich schade fand, weil ich immer ein sehr lustiges Feature fand. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht so reingesuchtet worden wie jetzt die eine Freundin, von der ich erzählt habe. Ich mache es auch nur gelegentlich. Mhm. Es ist, also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, bin ich wirklich nachts hier rausgegangen, um mir ein paar zu fangen. Das hat jetzt aber schon wieder abgenommen. Was schade ist, weil meiner Fitness wird es gut tun. Mhm. Denke ich auch. Ja. Ja. Kommen wir jetzt zu etwas ruhigerem, besinnlichen. Wir fahren in eine Kleinstadt in den USA, ah, wo schön. viel Schnee liegt. Schnee? Kommt dir das bekannt vor, lieber Basti? Ja, es könnte jetzt auch meine, meine Heimatstadt Wipperfürth sein, die liegt aber leider nicht in den USA. Das wäre toll. <lacht> ja, so ähnlich heißt die Stadt auch, ja. nämlich die heißt Fargo. Fa Wipperfürth und Fargo, das ist, klingt... <lacht> Das her. eine passt tolle genau Überleitung. <lacht> <lacht> ja, was ist mit Fargo? Das sagt mir, Was mit und Hitchcock habe ich da kriegen jetzt bei mir? Ist das was mit Hitchcock? Fargo? Nee, ist nicht Co Fargo von Hitchcock? cohen brüder ist das. Oh, okay, Film, dann habe ich mich vertan. Ja. Okay. Also, Vertigo ist von Fargo Hitchcock. ursprünglich von den Coen-Brüdern. Okay. Und ähm, okay. habe ich mir aber auch erst angeguckt, jetzt Jahre nachdem es den schon gibt, ja? also äh, als rauskam, dass die Serie da kommt. Und die Serie immer wieder gehypt wurde, also genannt wurde, gesagt wurde, die ist gut und guck, guck dir das doch mal an. Und äh, die cohen brüder haben praktisch über ihre äh, Heimatstadt, Fargo, so mehr oder weniger, äh, haben dieser Stadt so Geschichten angedichtet, damals in ihrem Film. Und ähm, haben das ja auch immer begleitend mit dem Text gemacht, äh, in, äh, damals im Film schon, äh, dass das alles äh, auf tatsächlichen äh, Begebenheiten beruht und äh, nur die Namen geändert wurden und so weiter und so fort. Und äh, dieses, äh, diese Art und Weise zieht sich jetzt halt in der Serie fort. Und die Serie besteht momentan aus zwei Staffeln. Okay. Beide Staffeln sind mehr oder weniger voneinander äh, unabhängig, also erzählen eigentlich eigenständige Geschichten, ähm, haben aber. Äh, einen kleinen Punkt, wo sie sich überschneiden. Okay. Und das hat die da erste wäre? Staffel, das hat die erste Staffel übrigens auch schon zur zum Film. Auch da gibt's, äh, also zu dem ursprünglichen Film gibt's auch eine, äh, eine Stelle, wo sich das überschneidet. Okay. Ja, ist ja auch irgendwo logisch in so einer kleinen Stadt oder in einem spielt ja auch nicht nur in einer kleinen Stadt, sondern in mehreren, also die nah beieinander liegen oder näher beieinander liegen. Ähm, ist das ja jetzt nicht ganz ähm, verwunderlich, dass da sich immer was überschneiden kann. Aber wie das gemacht ist, ist ganz gut gemacht. Und äh, die zweite Staffel spielt auch inhaltlich äh, vor der ersten Staffel und ich meine sogar vor dem Film, ja, zeitlich gesehen. Also, okay. Ja, äh, die. Was ist Staffel denn der, der große Aufhänger jetzt? Was, was ist der große was? Aufhänger? Ja, ja, der große Aufhänger ist in der ersten. Staffel im Grunde ein Ich und Namen, ne? du kennst das ja. Problem, <lacht> ähm, ist, ist, ist der Charakter, der von Martin Freeman gespielt wird im Grunde, das ist so mehr oder weniger die Hauptfigur ja. und ähm, er, ja, ich glaube das ist jetzt kein Spoiler, weil das ja relativ am Anfang passiert und sich dann alles mehr oder weniger darauf aufbaut, er ermordet halt seine Frau, weil sie ihn nervt so sehr nervt, dass sie, <lacht> ja gut Wem geht jetzt, das manchmal nicht das so? Ist, ist jetzt auf minimal runtergebrochen, aber es ist halt ja. äh, so die, das, ist das typische Bild, dass sie, die Frau äh, mehr erwartet von ihrem Mann, als er ihr bieten kann und äh, da stichelt sie ihn halt immer, immer wieder und, und so weiter und so fort und das äh, spitzt sich dann insofern zu, dass er halt den Ausraster bekommt und äh, sie umbringt und okay. äh, er hat aber äh, kurz, kurz vorher einen äh, Auftragskiller kennengelernt, gespielt von Billy Bob, Bob Thornton, und den mhm. bittet er jetzt um Hilfe. Ja? Und mhm. äh, praktisch, der kommt dann auch ihm, äh, ihm praktisch äh, zur Hilfe, um die um die Leiche zu beseitigen mehr oder weniger. Und, also der äh, hilft nur bei der hilft ja nur die, die Frau, die er umgebracht hat sozusagen, so zu verschachern, dass die Polizei das nicht mitbekommt. Das ist so das Ziel und mhm. äh, aus aus dieser aus diesem naja wie sagt man denn aus, aus diesem Bündnis dieser beiden äh, entspinnt sich dann halt mehr oder weniger die ganze Handlung Na? okay Achso, dieser der Auftragskiller und er, der seine Frau umgebracht hat. Um die beiden geht es sozusagen im Fokus, um, im Film. Oder geht es auch in der Serie so drum? Das ist die Serie. Das ist die erste okay. Staffel der Serie. Das hat mit dem Film okay. nichts zu tun. Also, der Film war wieder eine okay. ganz andere Handlung. Und in der zweiten Staffel äh, ist auch wieder eine ganz an andere Handlung, die zwar äh, gewisse Ähnlichkeiten immer wieder hat, aber die für sich gesehen auch wieder eigenständig genug ist. Und... Äh, die dann wiederum noch mal so ein bisschen äh, mit übernatürlichen Segmenten spielt, sogar. Ja. Aber das war in der ersten Staffel, gab es keine übernatürlichen Segmente nee. sozusagen? Nee. Oh, das ist aber noch krasser krasser. Das äh, krasser regt man sich Cut, aber, ja, das ist also, das mach, macht aber das ist, Sinn. Das ist halt, es, ja, es, es, es macht Spaß, das in dem Zusammenhang zu sehen und okay. ähm, erinnert so ein bisschen an, weil ich das auch gerade äh, nochmal oder nochmal, eigentlich das erste Mal schaue, erinnert äh, das ein bisschen an Twin Peaks. Ah, okay. Wenn ihr das was sagt. Ähm, ja, ja. Genau. Ja. Wobei ähm, es also in eine andere Richtung geht, ja, vom übernatürlichen Faktor her. Aber so diese Mischung, ja, so dieses gut, das war ja bei Twin Peaks alles noch ein bisschen extremer. Also es war ja so, ja. bei Twin Peaks ist es ja so, dadurch, dass ich jetzt das relativ frisch sehe, kann ich es ganz gut erklären ist halt ähm, so ein bisschen das Seifenoper-Element auf jeden Fall sehr mit drin und dieses mhm. überzogene aber okay. dann hast du noch Kriminalgeschichte mit drin und halt diese übernatürlichen äh, Sachen und äh, diese diese Kombination ist natürlich sehr wild und äh, und da haben sie sich so ein bisschen bei meine ich, bei der zweiten Staffel so ein bisschen inspirieren lassen, obwohl sie es nicht so on the top treiben, also nicht übertreiben, es ergibt alles Sinn und macht einfach Spaß, also das ist eine schöne Serie, hat auch immer Hochkaräter dabei, also wie gesagt, in der ersten Staffel ist es Martin Freeman, Billy Paul Fonden, in der zweiten Staffel ist es Kirsten Dunst und Ted Dancy, sagt ihr auch was? Ted Dancy? Ted Vom Namen her sagt mir das irgendwas, aber... Ted ich weiß jetzt nicht genau, aber... Ist das, der, der, der, wer ist hier der Boss? Der Becker gespielt hat. Achso, ah, Becker, ja, okay, ja. Der, der auch bei CSI neue, die, äh, eine CSI-Dinger macht, ja, okay. Mhm. Becker, ja, Becker sagt mir natürlich was, tolles Sitcom. jeden ähm, Morgen. Jeden Morgen? Dann Becker. Oh. <lacht> Ja <lacht> so. ähm, wenn, wenn man eine Schublade aufmachen könnte, in was würde man die am besten rein? Ist das eine Mystery-Serie oder? Nee, Eine Mystery-Serie nee. ist es nicht. Ist eine Krimiserie. Okay. Eine Krimiserie. Das heißt, es ist schon. Oder, oder, der, so, wer hat's so, gemacht? So krimi, wer hat's thriller, ge ja. mhm. krimi thriller ja. krimi Okay. Ähm, das heißt, es, vor allem ist das Wichtigste, dass das ist auf jeden Fall spannend ist. Das ist so das, ja, das wichtigste. Spannend ist es. Okay. Ja. Ist, wäre was für mich? Glaubst du das? Ja. Soll ich mir das angucken? Durchaus, ja. Äh, ähm, Steffen, es habe ich noch gar nicht erzählt, weil das Pokémon-Thema ja noch relativ allgemein ist. Ich habe mir überlegt, für unsere Jetzt, für diese Sendung und für die kommenden, äh, das kannst du dir auch bis zum Schluss überlegen, steht ein Programmpunkt bei uns drin, der da heißt, du schaust, was ich dir sage. Wir können so einen Joker machen, wo wir jetzt ab sofort entweder bei den Themen, die wir präsentieren, oder aber die, wenn dir jetzt gerade eine einfällt, die du gerne mir sagen würdest, das musst du dir unbedingt angucken, auch wenn ich weiß, dass dir nicht so gefallen wird, kannst du sagen, ah. Basti, ich setze hier meinen. Du guckst, was ich dir sage, Joker. Und du kannst natürlich, ich gebe dir jetzt natürlich nur Ideen. Das musst du jetzt nicht ausführen. Du kannst zum Beispiel sagen, Basti, du musst dir jetzt einen Goofy-Film angucken. Mhm. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und ein bisschen so ein bisschen in die Faust beißen. Aber Schade, dann muss ich es tun, weil Faktion es gesagt ist. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, weil ich kenne uns beide ja. Wir beiden empfehlen uns beide viel gegenseitig. Und wenn wir uns dann gegenseitig das nächste Mal fragen, hast du geguckt, jeder sagt so, äh, nee, meistens nicht. Aber äh, ich finde, wenn wir glauben, dass einer von uns beiden das unbedingt antun sollte, dann ist das die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Und wenn die nicht erledigt ist, dann gibt es eine Strafe. Oh Gott. So sieht's aus. Das wollte ich jetzt nochmal zwischendurch erwähnen. Das heißt, Fargo muss aber würdest dann du auch jetzt. verfügbar sein, ne? Genau. Also, es muss entweder, wie ich denke mal, wir beide haben Netflix, sonst würden wir nicht so viel dann darüber sprechen. Dann Fargo, zack. Ist jetzt okay. bei, direkt. Bei Serien ich, ist das so. Bei Serien gilt die Regel, eine Folge ja. der Serie. Und wenn du dann nicht, wenn ich Minimum. ja keinen Bock mehr hab, guckst sie nicht. Okay. Du willst schon Fargo einsetzen. Kein Problem. Hättest du auch für später aufheben können. Okay. Nö, nee, auch verbindet da ähm, spontan. Das können wir ja gerne das nächste Mal dann nochmal machen. Genau, also dann würde ich nächstes Mal über die erste Folge von Fargo sprechen. Das ist dann meine Hausaufgabe fürs nächste Mal, das muss ich mir dann direkt mal notieren. Ähm, okay. Oh, ja, ähm, oh, den hast du schönen Programmpunkt noch hin. Oh, das ist aber gut. Ja, gut, okay, weiter. Mhm. Okay, äh, das wollte ich nur mal gesagt haben zwischendurch. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber äh, du hast jetzt auf jeden Fall Fargo empfohlen. Und, äh, ist ja egal, was du jetzt mir dazu gesagt hast, ich muss mir ja eh anschauen. Mhm. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh. Nach meiner Hausaufgabe bin ich ja wohl dran. Und ich habe mal was ganz anderes mitgebracht, was wir hier noch nie gemacht haben. Ich habe ein Medium mitgebracht, was wir noch nie besprochen haben, was mir Solange aber sehr es am Herzen liegt. Long Island Medium ist, ist mir alles recht. Long Island Medium? Achso. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es den auch ein Medium gibt. Du hast aber auch heute einen Clown Junge. Ähm, und zwar <lacht> Musik. <lacht> Musik. Äh, Musik. Wir haben noch nie drüber gut. gesprochen. Wir haben noch nie drüber gesprochen, Steffen. Aber was, was hörst du denn eigentlich für Musik? Ich, ja äh, eigentlich relativ querbeet, solange es keine Volksmusik ist. Und äh, auch mit, <lacht> mit, mit Techno ist es jetzt eher okay. nicht so bei mir. Ja. Äh, Hip-Hop höre ich mir jetzt so gezielt auch nicht an. Deutsch oder Englisch, wenn du überhaupt? Wahrscheinlich hör ich mir Deutsch. Ich höre so ne? gezielt auch nicht an. Okay. <lacht> Aber wenn dann, also eher, wenn Deutschen, du nicht... wenn dann okay. eher Deutschen, weil dann verstehe ich auch mal was. Ja. Fantastischen vielen wahrscheinlich zum eher, eher sowas in der Richtung. Also mehr so der, mhm. der ich da jetzt mal der Spaß-Hip-Hop oder Seed okay, Oder okay. Äh, ja, sowas in der Sido? Richtung. Sido? Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht Sido. Seed. Ach, ich, ich dachte gerade schon. <lacht <lacht> Sido. Ja, ich gedacht, das wäre jetzt gar nicht so vereinzelt. Also, äh, ja. Gibt es auch ein paar schöne Sachen, ja? Ähm, Peter Fox und, und so weiter. Super. Also. also meine Freundin und ich sind großer Fan von Seed. Da waren wir schon auf dem Konzert. Tolle okay. Sachen. Tolle ja. Sache. Ähm, dann eher sowas und äh. Prinzipiell bin ich aber eher so jetzt äh, eine der so gerne Rock hört, also irgendwas okay. Rockiges und äh, ja. schöne, schöne Gitarrenmusik, sagen wir mal so. Die Gitarrenmusik, musst <lacht> du schon. Gestern kenne ich viele, viele wollen eine Gitarre haben. Ich bin auch sehr offen. Bei mir ist es so, äh, ist es immer nach Stimmungslage und wo es gerade dazu passt. Ich habe auch meine Phasen, wie ich bei Spielen auch meine Phasen habe. Ich, ich habe ich hab gern mal äh, Rock gehört. Äh, ich, äh, ich kann das selber ausschließen wie du. Ich mag. Volksmusik, bis auf äh, einen Song von Stefan Raab, den ich als Volksmusik titulieren würde. Der Karl, der Karl, der Moik, Moik der kifft das schärfste ja, okay, Zeug, Zeug, Zeug. Cool. Ist für mich auch Volksmusik. Äh, ansonsten würde ich da auch alles ausschließen. Und Techno habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen bin ich auch kein Techno-Fan. Okay. Äh, bis Nee, da möchte ich nicht drüber sprechen. Das sind <lacht> zum Beispiel so Sachen wie, ähm, vereinzelnd, vereinzelnd, äh... Ich war aber sogar mal auf der Parade, 1998. Äh, was denn? Vendu project hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wenn du Project? Love Parade. Ach so, Love Parade. Warst du drauf? Warst du dabei? 1998. Bei warst der du dabei? Die meiner Meinung nach am meisten besucht war auch. Und da warst du dabei? Bei einer war ich mal dabei, ja. Nee, das, das kann ich mir, dich auf der Love Parade kann ich mir ja, überhaupt nicht vorstellen. Ich wollte mir das vorstellen. einfach mal angucken. Das ist ja dann Krass. auch oft die Neugier, die einzutreibt. So also, auch wenn ich jetzt mit der Musik primär nichts anfangen kann, aber ja. einfach dieses Happening wollte ich mir dann mal geben. Ja. Hattest du es denn auch heppen lassen? Also auf Love Parade sieht man immer Bilder, wo äh, Leute miteinander rummachen. Kleines Anekdötsche. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, das ist eine lange Anekdote. <lacht> es war heiß. Es war echt heiß an dem Tag. Okay. Aber ähm, irgendwann zwischendurch gab es dann doch mal einen Regenschauer. Und äh, so als äh, 98 war ich dann äh, 18. Ja, mhm. der, der, der, so als, als gut vorbereiteter 18 jähriger hat man dann den Schirm dabei. <lacht> Und den haben <lacht> ja. wir dann aufgemacht. Und auf einmal standen dann die Mädels links und rechts und wollten mit unter den Schirm. Ja. Oh. Ja. Das Aber Das war dann auch so das Einzige. Mein Kumpel, mit dem, der da eigentlich hin wollte, der mich halt also praktisch mitgenommen hat, äh, der mich auch dazu überredet hat, mehr oder weniger mitzufahren, ähm, also der die Idee hatte, sagen wir mal so, der dem ging es den ganzen Tag auch schon nicht so gut und der. Der hatte dann auch noch echte Magenprobleme an dem Abend und von okay. daher haben wir es da jetzt nicht ganz so krachen lassen. Aber du hast einen Regenschirm voller Mädels. Das ist ja, schon mal das, hart. Äh, komm unter den Schirm, ja, genau. Das die war, ersten spritzigen also, Erfahrungen mit äh, Frauen. <lacht> ja, das waren so die Jugend, die Jugend, äh, ei, ei, ei. Ergebnisse. Aber naja, gut. Das ist ja. krass. Ja, äh, da war ich gerade zwölf. <lacht> da habe ich, glaube ich, noch nicht den Sinn dafür so. Oder 14? Ich glaube, nee, zwölf war ich da. Deswegen habe ich dafür den ja. Sinn noch nicht gesehen. Wir ähm, beide müssen doch eigentlich schon so losgegangen sein. Ich war ein harter Raver. Meine Mutter hat mir LSD in die Brotbox reingetan. Nein. <lacht> äh, aber ähm, ich habe zwar äh, Techno ein bisschen kennengelernt, ähm, aber. Bis auf Vamdu Project, äh, mhm. King of My Castle oder ein paar Mr. Uso, also die 90er-Sachen, wo es so ein bisschen trashig ist, kann ich mich noch mit anfreunden. Aber wenn es so in eine Richtung geht, wo es nur Boots, Boots, Boots, Boots die ganze Zeit macht und nicht sinnvoll ja. dass man dabei rumkommt, dann bin ich auch raus. Also wenn du noch eine ne, ne eingängige Melodie und irgendwas hat, dann bin ich auch absolut äh, davon zu überzeugen, aber äh, selbst die ist dann nach zehn Minuten irgendwann mal langweilig. Ja, ja ich, bin, ich bin auch eher davon von harmonischen Sachen und hm. ich muss auch nicht immer, ich muss auch nicht immer äh, interessanten Text haben. Das ist zum Beispiel, steht zum Beispiel dafür, dass ich durch meinen besten Text oder Sex gesagt? Nein, Text. <lacht> Verdammtes Skype. Ähm, ich hab nämlich bin mit einem indischen Kumpel aufgewachsen und der hatte eine mhm. krasse Bollywood-Phase. weil er, Oh, ja, ja. Und ich habe die ganzen Bollywood-Lieder, kann ich noch mitsingen. Also, äh, genau, das ist ungefähr so. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, auch diese Filme, Gibt die auf, auf RT2 laufen ne? Bitte? Gibt es in Deutschland einen Free-TV-Bollywood-Sender? Genau. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja. Irgendwas Ach doch, hätte. ich hätte, glaube ich, mal im Rand so was gehört, aber ich weiß, dass RTL 2 letztens auch wieder die alten Filme gezeigt hat und mhm. ich habe mir die angesehen und konnte sofort wieder alles mitsingen habe ich gedacht so, manche Sachen vergisst doch einfach nicht, <lacht> auch wenn ich nichts verstehe. Ich, ja. ver ich weiß so, glaube ich, Chaya Chaya ist ein Lied und mhm. das heißt, glaube ich, wenn mein Kumpel mir richtig das beigebracht oder nur Scheiß erzählt, irgendwie T T, also Chaya heißt T, da haben mal so etwas über Tee gesungen, ja, klar. Mhm. genau und, ähm, klingt aber plausibel ich zumindest, ja. klingt plausibel, Chaya, Chai, Tee, mhm. ähm. Aber ich komme zu einer, ich komme zu einer, einer, also ich habe, ich würde auch nicht deklarieren, dass ich irgendeine Lieblingsband habe. Ich habe die Richtung mit mitzieht und sowas, wie du richtig gesagt hast. Ich habe nicht, dass mir persönlich wichtig oder eine Band, die mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, das sind die Red Hot Chili Peppers, mhm. denn die äh, Red Hot Chili Peppers, ähm, das Californication-Album damals zu Schulzeiten habe ich boah, ich glaube, drei Monate am Stück nur gehört. Und ich habe mit Musik relativ spät angefangen, auch verschiedene Sachen zu hören. Mhm. Ich habe später irgendwann mal Webradio gemacht, da bin ich mhm. überhaupt das erste Mal richtig so auch professionell in, in Kontakt mit Charts mhm. gekommen, dass ich dann auch wusste, was da läuft. Ich weiß jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, was in Charts läuft. Mhm. Und diese eine Band ist mir so krass hängen geblieben, weil ich auch an meinem Abschlussball, Abi-Commerz nennt sich das hier, mhm. ähm, habe ich obwohl ich nicht singen kann, nach vielen Üben das äh, Lied Californication von Red Hot Chili Peppers auf der Bühne gesungen. Und äh, das ist sehr gut angekommen. Also es klang sehr gut. Ich habe auch Applaus dafür bekommen sonst was. Und das werde ich einfach nicht vergessen, weil es mir ein persönlich sehr, sehr wichtiges Lied ist, was mir in einer krassen Zeit geholfen hat. Ja. Und seitdem habe ich, äh, bin ich total ich bin kein typischer Fanboy, das ist schon immer schlimmer mir gewesen, ich interessiere mich, interessier mich meistens wenig für die Personen, die dahinter sind, sondern für die Musik an sich, mhm. das mache ich ja bei vielen Sachen und ähm, bin schon immer froh, dass ich sagen kann, ja, Anthony Kiedis ist der Sänger der Band, der diese geile Stimme hat ähm, und der der, der, der Schlagzeuger sieht aus wie äh, Will Ferrell. Ja, Will Stimmt, ja, ja, ja. Ja, genau. Der Chat Smith müsste das sein. Ja, ich sag lieber nichts, sonst sage ich wieder was Falsches. Und ähm, die haben mein neues Album rausgebracht. Und das ist The Getaway. Hm. Das ist, glaube ich, diesen oder letzten Monat rausgekommen. Das habe ich mir jetzt nicht hier aufgeschrieben. Ähm, und da gibt es zwei Singles. Das wir bei unserer äh, Aftershow-Party von der äh, 13. Episode gehört haben, ne? Ja, yeah, deswegen habe ich gedacht, ich bestich den DJ mal ein bisschen. <lacht> Äh, mach das kurz mal dran. Ich hätte da was zu singen. Und ähm, ich fand es ganz cool, dass äh, es was Neues gibt. Es, es gab fünf Jahre Pause von den Jungs. Und die haben The Getaway neu aufgelegt. Ähm, das vorige Album war I'm With You. Mhm. Das ist schon. Es hatte ziemlich interessante Lieder mit drauf. Äh, zum Beispiel Monarchy of Roses oder I'm With You oder äh, The Adventure of Raindance Maggie. Das ist, glaube ich, in den UK-Charts auch Sing auf Platz 42 im Höchsten äh, gewesen. Und das ist auch noch sehr cool gewesen. Das neue Album, finde ich, ist noch ein bisschen, wieder ein bisschen experimenteller geworden. Also, wenn man sich die alten Red Hot Chili Peppers Alben anhört, die, die wirken so ein bisschen, als wären die immer auf dem Drogentrip gewesen. Was, glaube ich, in den 80ern auch gut sein mhm. kann. Ähm, Dark Necessities ist die erste Single Auskopplung, die man auch vielleicht im Radio mal zwischendurch gehört hat und ich habe mal mitgezählt. Dieses Lied braucht ungefähr 50 Sekunden, bevor jemand anfängt zu singen und Spannung aufzubauen, aber du kannst dir nicht vorstellen, als ich gesehen habe, irgendwann mal ein Newsletter, ja, die Wetter Chili Peppers, jetzt kommt ein neues Lied raus, habe ich mir natürlich sofort über mein Handy gekauft mhm. und mir sofort angehört und ich war weg. Also, das neue, das erste Lied aus Single-Auskopplung Dark Necessities ähm, von The Getaway von dem Album ist super. Hat, glaube ich, in den UK-Charts, das ist das, was ich mir rausgesucht habe, irgendwie auch am höchsten Platz nur 72 bekommen. Also ist jetzt nicht so toll gelaufen. Ist aber super geil. Ich habe es mir ja. am Anfang angehört und habe gedacht, wie bei allen Sachen, wenn du es mehrmals hörst, klingt es irgendwann gut. Mhm. Ist nicht so, dass dieses Lied schlecht klingt, aber es ist. Es ist schon das coolste Lied von diesem ganzen Album. Ähm, wenn ich noch welche empfehlen darf, <lacht> wenn ich noch äh, welche empfehlen darf, sind das äh, Go Robot, mhm. haben die auf dem Lied drauf. Das ist ein Lied, wo sie sehr roboterhaft auch singen, so ein bisschen zwischendurch. Und ähm, was ich gar nicht empfehlen kann, ist das letzte Lied von der von dem Album. Das heißt, The Dreams of Samurai. Es dauert sechs Minuten. Als Lieder sind auch wieder relativ lang. Aber das passt irgendwie so gar nicht da rein. Abschließend kann ich sagen, das neue Red Hat Chili Peppers Album empfehle ich jedem neben Fanboys auch sich zu holen, weil ich habe mal auf der Arbeit eine gehabt, sie meinte, ja, aber ich finde die alten Sachen geiler, aber so ein Typ bin ich nicht. Ich möchte mir auch die neuen Sachen anhören und irgendwann hat mir auch das ja. vorige Album I'm With You. Sehr, sehr gut gefallen. Kannst du mit den Red Hot Chili Peppers irgendwas anfangen, nach meinem langen fan also es ist, es ist, oder? Es ist eine Band, die mich äh, jetzt nie intensiv begleitet hat, aber die mich durchaus begleitet hat. Also dadurch, dass äh, die ja späte 90er und Anfang 2000er auch sehr oft im Radio gespielt wurden, ist das ja. eine Band, mit der ich auf jeden Fall was anfangen kann. Ja? Okay. Also die ist mir auch keineswegs unbekannt. Ich hab, ich hab ja nicht mal die Musikrichtung geschrieben, also Es ist so ein bisschen, äh, nicht rockiger, aber so ein bisschen Funk-Rock. Also, ja. äh, gechillte Mucke. Also, ja, es ist so gute Mucke, die K man gechillt... California-Rock ist es. es ist so, genau. Das ist, glaube ich, eine ja. eigene Genre-Richtung, ne? Ja. Genau, und die ist so ein bisschen gechillt, äh, die macht gut Laune. Die können aber auch ähm, krasse, traurige Lieder rausbringen, die so einen traurigen Aha. Anklang haben. Ähm, da ist zum Beispiel auf dem Album The Hunter drauf. Das ist äh, auch ein sehr schön trauriges Lied. Ähm, ich finde es immer so interessant, man man man erkennt die Red Chili Peppers einfach immer direkt wieder das so stimmt, raus. Ja. Aber dass man ja. noch so bestimmte Nuancen raushören kann bei bestimmten Bands, finde ich super Aha. interessant. Ich habe, auch wenn das jetzt eine ganz andere Richtung ist, ich glaube, Rammstein sagt dir wahrscheinlich auch was, ne? Hm. Als ich hart drauf war, habe ich auch Rammstein gehört. Das hab ich, da habe ich auch mal so eine äh, so eine Phase gehabt, ja? Wo ich dann ja. exzessiv, also das ein Album, ich glaube, Sehnsucht war es, ne? Das ja, das ich dann, kann Das habe ne? ich dann halt auch rauf und runter gehört, ja. <lacht> ähm, es gibt von Rammstein gibt ein schönes, also eines, eines meiner Lieblingsballaden, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm... Von Rammstein heißt Roter Sand, glaube ich, es heißt Roter Sand, weil äh, sie singen Aha. da drin, weil ich die Text auch noch so ein bisschen weiß, Roter Sand und zwei Patronen, äh, es geht einfach darum, dass sich zwei Leute duellieren am Strand mhm. und der eine erschossen wird und blutet und der Blut auf den Sand läuft. Das singen die in ihrer typischen Ö art aber so krass, dass ich sage, das ist eines der schönsten deutschen Balladen, die ich kenne. Und die ist von Rammstein. Das muss man erstmal dazu sagen. Also, das ist das, was, äh, was mich sehr immer berührt, wenn es ein bisschen in die Traurigung geht. Aber kurz Fazit... Hättest ja, du mal Lust auf ein kleines Spiel? Ja, ich versuch's. Magst du mal meine Lieblingsband tragen? Oh, also hast du wirklich eine Lieblingsband? Ich habe eine Lieblingsband, ja. Mhm. Ähm... Sie, es sind aber auch reale Menschen. Es sind jetzt nicht animierte Figuren, die irgendeine Band spielen. Sowohl als auch. Nein, es sind, es sind reale Menschen. Ja, ja. Okay, okay. Ähm... Es ist, du hast ja auch gesagt, Rockrichtung, ne? Ja. Mhm. Aber äh, Rammstein, hast jetzt gerade schon gesagt, ist es ja eher nicht, weil das hat du nur eine Phase, aber das mhm. würde ich jetzt nicht als deine Lieblingsband ansehen. Mhm. Äh, Seed hast du vorhin schon gesagt. Ich glaube, die ist ja auch nicht eher Rock. Ah, oh, Schwierig. Ist was Deutsch oder was Englisches, wenn ich fragen darf? Deutsch. Deutsch, Deutsch. Rock. Äh, es ist aber eine äh, Mehr-Person-Band. Also ist nicht nur, wo der Sänger die Band heißt. Nochmal was? Also, es ist jetzt nicht so es ist nicht so eine Ein-Mann-Band, wo der Name de, des nicht Sängers Das nein. <lacht> Gut, aber unheimlich, dann würde die Band auch Was heißt denn der Unheimlich-Sänger? Thorsten Wolowitz. Der Graf hat er sich immer genannt. Der Entschuldigung, der Graf, der Graf. Ja. Da, du, jetzt bist du vielleicht aber doch Fan. Aber, jetzt ja? kommt's. Den Grafen, den echten Grafen, den ja. gibt's in meiner Lieblingsband. Echt? Also ja. den Glatzkopf, oder was? Nein, den echten Grafen, Ach so, also den Glatzkopf. Die... Achso, die, die Ärzte? Ja. <lacht> ah. Da war der Hinweis zu viel. <lacht> ja, aber das ist aber auch nur, habe ich das richtig wegen diesem einen Lied von in den Kopf? Ja, aber äh, wegen... hat sich ja immer so genannt dann auch. Also, das... Ach, der, das wusste ich gar nicht, dass ja, er sich ja, Graf ja, genannt nein, hat. Ja, das, damit hat er halt auch gespielt, ja. Okay, ja, ich kannte, ich habe nur sofort bei Graf, ja. habe ich natürlich direkt äh, das Lied im Kopf. Wie heißt das Lied nochmal? Ja, der Graf. Ja, genau, der Gra, wo Bela B auch selber singt. Ich kann mhm. aber den Text gar nicht mehr so richtig. Aber sehr gut. Guter Tipp. Dankeschön. Ja. <lacht> aber Ärzte sind natürlich auch top. Ärzte sind. Also, äh, ja. bei Hot Chili Peppers sind von mir auf Position 1, wenn es mal geile Konzertkarten gibt. Und falls es einer nicht mitbekommen haben sollte, am 14. November spielen sie in der Längses Arena. Mhm. Und ich habe mir heute. Für sehr teures Geld muss ich dazu sagen, was ich eigentlich nicht habe. Für mich und meine Freundin Stehplatzkarten besorgt. Frag mhm. mal, wie teuer. Machst du schön dann vorne mit Pogodunz und sowas, ja? Ja, das ist mir egal, aber äh, ich, ich will mitten im Innenraum stehen und den mhm. Vibe fühlen, wenn die Jungs spielen. Mhm. Was denkst du, wie teuer war, war eine Karte? Oh, 100er äh, wirst du da schon hinblättern dürfen, ne? Mhm, was sagst du? Äh, 150? Ja, 170. Mhm. Und das ist schon echt, für jemanden, der bald im nächsten Jahr heiratet, ist das jetzt ein Spontankauf gewesen, wo sie aber gesagt hat, mach das, mach das, weil es ist für mich echt ein Lebenstraum, ja. die, mal, die mal zu sehen und das habe ich halt hast, verpasst hast bei Rock am Ring. Hast du live gesehen? Nein, ja, noch nie. Okay. Bin nur mit der Musik immer eins gegangen. Aber es ist jetzt schon wieder sehr lang bezüglich Gut, Musik ich mein, gewesen. Die habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, wie es eigentlich möglich wäre. Ja? Ja, du äh, hast ja, glaube ich, auch öfters die Möglichkeit gehabt, als Red Hot Chili Ja, ich, ich, ich sag die ja aber selbst die genau. habe ich nicht so häufig gesehen, wie es eigentlich möglich wäre. Da habe ich auch vor ein paar Jahren angefangen, mhm. dann die Konzerte zu besuchen, ja. Tatsächlich. Und ich glaube, die Ärzte-Konzerte sind auch mal sehr witzig, weil ich gehört habe, die, die sind, sind ja die gut, zur Hälfte ja. Comedy-Veranstaltung und zur Hälfte man, Musik. Das kann man sehr gut, äh, ja. also da, da kann, kann ich nur empfehlen. Ne? Das macht Was ist dein Lieblingslied von den Ärzten? Also neben der Graf, äh, oder ist es zu der Hinweis ja, gewesen? Ein, eigentlich äh, Arschloch. Also hier äh, Okay, ja, Schrei nach Liebe. Schrei nach Liebe, richtig. Krass. Ja, das ist auch eines der schönsten Songs. Ist ja auch irgendwann mal auf den Platz 1, glaube ich, bei 1Live der 90er-Jahre-Lieder oder sowas ja. gewählt worden. Und war ja jetzt in den Letz-, im letzten Jahr, glaube ich, noch mal hochgepusht worden. Genau, wegen der Aktion gegen Recht und sowas. Ja, ne? genau, richtig. Sehr schön. Haben ja, wir das auch das mal über ist, Musik gesprochen. Also so ein All-Time-Favorite. Mit dem Lied bin ich auch Ärzte-Fan geworden tatsächlich. Also das ah, okay, ist, ja, das ist klar. Als sie das damals rausgebracht haben, da Gesagt, gedacht, geile geile Message und äh, ja, das war dann cool. Halt das, ja. Sehr cool. Ja. ja, das war's zu meiner Kritik zu Red Hot Chili Peppers. Steffen, das sollte man, man viel häufiger machen, mal. Ja, also find Findest du? Cool? Gerne. Ja. Also, das Problem ist, ich habe echt das Problem für mich. Ähm, du weißt ja sowieso, neben meiner Demenz habe ich das Problem, wie kann man denn Musik am besten rüberbringen, ohne die Musik zu spielen? Ich fand es jetzt schon sehr schwierig. Eine, sehr, eine Herzensangelegenheit sing. von mir zu präsentieren. Basti sing, Basti Singh. Basti Ist das mein indischer Nickname? Basti Singh. Basti Singh. Basti sing? Ja. Nee, aber. Das lassen wir lieber. Es, es gibt, es, ich hätte ich, ich vielleicht sogar eine Idee, was man beim nächsten Mal besprechen kann. Aber mal gucken. Na. Ich lass dich, ich lass mich überraschen. Wollte ich eigentlich schon in der äh, fantastischen Episode 13 machen, aber. Da haben wir dann so viele Themen gehabt. Naja. Ja. Wie komme ich denn jetzt? Fang doch einfach an. Man muss es ja nicht immer als König darstellen. Man kann doch einfach einfach reingrooven. Weil wir gesagt haben, sing. Nee, wir singen jetzt nicht. Aber haben die Red Hot Chili Peppers eigentlich jemals einen Song gemacht über eine über die Unterwelt? Nee, ne? Nee, ich weiß so, dass Nickelback mal zu Spider-Man einen Soundtrack geliefert hat, falls du dich erinnerst. Ja. ja. Das hilft dir jetzt aber das wahrscheinlich nicht. Das ist wild wie Spider-Man. So, ich habe äh, doch gerade noch gesagt, Spider-Man. Das wäre jetzt so gut gewesen, was? Steffen. Ich habe doch gerade noch gesagt, Nicke Beck hat den Soundcheck zu Spider-Man gemacht. von Spider-Man zu dem, wo du jetzt drauf willst, ist doch gar nicht mehr so weit. Ja, doch. Ja, ich will zu Bett <lacht> Ja, äh, doch. In einem Podcast, in dem es nicht um Comics geht, geht es aber um ein Spiel. Und zwar um ja. ein weiteres Spiel der Arkham-Reihe. Yeah. Und zwar ein Spiel, was aber ähm, ein Mobile Game ist. Und zwar nennt sich das ganze Batman Arkham Underworld. Ein Moment mal, ein MOBA-Game. Ein Mobile Game ist es, genau. Also, sowas wie LOL oder Tota. Mit, mit Massive mit? Online, was ist das? MOBA ist doch für mich wie. Handy. Wie, kennst du diese kleinen so, lustigen Geräte, mit denen man telefonieren kann und jetzt äh, sei Aber neu, heißen die? Die heißen Mann, echt Mobas? Kann okay. man? Ja, mach, mach da, Kann man mit diesen Geräten sogar Spiele spielen? Und äh, wie zum Beispiel Pokémon Go, falls dir das was sagt. Und ähm, ich jetzt noch zu. Ja, noch? ich musste gerade, ich musste gerade Moba googeln und Moba heißt Multiplayer Online Mobile, Battle Arena. Habe ich gesagt. Ah, ich hab Moba die ganze Zeit verstanden gedacht, das ist doch, du spielst ja, doch kein Moba. Fehler, Mensch, das Ja, das ist doch sehr verdammte Scheiße, ich komm dir mehr durch. Hör doch mal auf. Stell dich doch runter okay. rein hier. Entschuldigung, so, ich hör zu äh, jetzt. Also, Batman Arkham Underworld ist ein Mobile. Danke. Game Danke. Für Handy. Ich google grad mal Mobile. Und, ähm. Ja, okay. Diesmal spielt, äh, gründet man im Grunde eine eigene Gang wie der Titel mhm. Underworld schon ein bisschen vermuten lässt. Und für diese Gang kann man die verschiedensten Ex-Insassen von Arkham anheuern. Darunter natürlich jetzt gerade so äh, auch im, im, im, im Laufschatten von äh, schnell Suicide Squad. Äh, ja. ist natürlich sehr beliebter Harley Quinn zu spielen. Freust du dich auf Suicide Squad? Ki Killer Croc kann man spielen. Äh, den Riddler kann man spielen. Es gibt, gibt so ein paar, äh, gibt so ein paar ähm, Ideen, die, oder ein paar, paar Levels, oder ein paar Missionen, sage ich mal, die direkten Bezug nehmen auf, auf Suicide Squad. Äh, natürlich dann eine Suicide Squad, die so ein bisschen auf das äh, Arkham-Universum abgestimmt ist. Und äh, ja, also im Grunde ist es so, dass du dir dein eigenes Versteck aufbaust. Wir hatten so was Ähnliches schon mal, und zwar. Ähm, Ach, Aufba hier, mit dem Mafia. Ja, Aufbauspiel, äh, das hieß, äh, wie, wie hieß es denn? Ja, mit mit Mafia nicht. Äh, aber ja, aber da wir, war mit, noch eins von dir mit Mafia. Hä? Ja? War das nicht eins mit dir mit Mafia? Ja, das war so, auch so ein, so ein äh, Underworld-Boss im Grunde. Also so ein, so ein. Äh, mhm. ja. Also ich hab's nicht vorgestellt, ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Evil Genius war das. Evil, Ach, Evil Genius, ja, okay. Genau, mhm. ja. Äh, so ähnlich auch. Also du baust dir dein eigenes äh, Versteck auf und ähm, musst so ein bisschen investieren in, in, in das eigene Versteck und hast dann halt ähm, die, immer die Option, verschiedene äh, von diesen klassischen Batman-Schurken äh, für dich äh, agieren zu lassen und die äh, mit denen, mit deren Hilfe dann gewisse Missionen zu erfüllen, um an mehr Reichtum und mehr Einfluss zu kommen. So, das ist so das Spielprinzip. Und ab und an läuft dir halt auch mal während der Mission Batman über den Weg. Ja. Achso, das heißt, du bist nicht Batman, sondern nein, nein, Batman. Du bist nicht Batman, du, du, du bist halt eine eigene Gang im Grunde. Du kannst dir ja einen mhm. eigenen Gangnamen geben. Und äh, genau. Und äh, die baust du halt auf und heuerst quasi die anderen äh, Schurken so ein bisschen als. als Ach, du bist erst, gegen Batman eigentlich? Gegen Batman, genau. <Gülter> Ui. Ja, mal die andere Wie? Seite, ja. Wie wie ist das denn? Kannst du auch wie immer In-App-Käufe machen? Kannst du was ja, bezahlen? Ja klar, logisch. Okay. Ja. Was was also, ist, was das ist das denn? Auf Aufbauspiel. Aufbauspiel. Mhm. Ähm, also das funktioniert genau so auch. Aber ich äh, ja, jetzt mal vor dem Batman-Hintergrund macht das natürlich Spaß. Und du, du weißt ja, wie das bei mir ist. Also wenn sie es mal wenn wenn, wenn, wenn sie es mal lohnt, gerade jetzt so beim Launch hatten sie dann halt so ein paar äh, Aktionen. Da habe ich dann auch mal einen Korschen hingeworfen, aber normalerweise <Gülüyor> Mach ich es halt auch nicht, ja. Also, und Titelt, er wirft einen Groschen hin. <lacht> Wie, viel <hast> <lacht> <ich fragen> <lacht> Wie viel hast du ausgegeben, wenn ich fragen darf? Hä? Wie viel hast du ausgegeben, äh, Geld, ich glaub, wenn ich fragen darf? Wie viel hast du ausgegeben an Geld, wenn ich fragen darf? Ich glaube, insgesamt waren es ein Zehner oder was. Oh, okay. Waren es also, halt okay. oder irgendwie sowas? Ja, okay, okay. Ja. Wo, was hast du gekauft damit? Ja, im Grunde zwei Charaktere vorzeitig freigeschaltet. Welche? Damit verbunden halt nochmal so ein bisschen na, diese diese teurere ingame Währung, die es da immer gibt äh, bei ja, solchen Spielen, die dann halt äh, gewisse Sachen schneller voranbringen. Ja, ja. Wel wel und welche Charaktere halt Fall, hast du gekauft? So. Welche Charaktere ja. hast du gekauft? Äh, das war Mr. Fries und ja, jetzt wird eisig. Quark. Und tatsächlich Killer Quark, meine ich ja. Die zwei waren. Nicht. Die zwei? Den Joker nicht? Der Joker kannst du ja nicht spielen. Also noch nicht zumindest. Oh, schade. Also die, die Charaktere, die man derzeit spielen kann, sind, mal gucken, ob es aus, aus, äh, aus der Erinnerung, oder die man freischalten kann nach und nach, aus der Erinnerung zusammenbringen, ist, er fängst mit Harley Quinn an? Nee, Geil. Du fängst mit dem Wirtler an, so. Und okay. dann, das nächste ist aber dann schon Harley Quinn, dann äh, Killer Croc, dann äh, Mr. Freeze oder umgekehrt, dann habe ich jetzt noch auf der Liste Scarecrow, der ist noch nicht freigeschaltet und Bane ist auch noch nicht freigeschaltet. Okay. Aber das sind so die Charaktere und äh, während der Missionen wiederum kommen dann halt noch mal so äh, also gerade bei den Suicide Squad Missionen kommt dann halt noch mal Deadshot um die Ecke und hilft hier so ein bisschen dabei. Ja. Ah, okay. Was, ähm, hat das dann irgendwie noch eine Story nebenher, die so ein bisschen weiterläuft, die auch fortgesponnen wird oder ist es wirklich eher so ein Ewigkeitsding, dass man einfach immer weiter aufbauen kann? Äh, Im Moment eher äh, habe ich eher den Anschein von Letzterem, also du fängst halt an in den Narrows, glaube ich, und äh, baust so dein Einflussgebiet immer mehr aus und ja. Aber und du musst Zeit. nicht bezahlen, um zu gewinnen, auf Deutsch, das nee, ist glaube nee, ich nee. Okay. Nee. Also okay. habe ich jetzt nicht den Eindruck bisher, dass man okay, das muss... Okay. Also, das finde ich wieder kacke. Ja. ja. Ähm... Okay, finde ich echt äh, äh, habe gerade echt Bock mir das mal anzuschauen, aber das Problem ist, ich bin ja wirklich bin ja auch so ein Suchti, wenn ich wenn ich ein gutes Spiel finde, äh, ich spiel so ja gut Pokémon Go. <lacht> Fällt mir gerade ein, aber äh, sonst davor habe ich ähm, und da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Einmal das das äh, Gagspiel Don't Get Fired gespielt. Da ja. geht's um äh, ein An da wird einfach das äh, ich glaube gezeigt, wie die Arbeitsverhältnisse in Korea sind mhm. und deine Aufgabe ist es, nicht gefeuert zu werden und Sch Präsident von der ganzen Firma zu werden. Und du musst einfach im Endeffekt machst du dasselbe, was du auf der Arbeit machst, nur in deiner App. Und ich habe zwischendurch schon gedacht, warum spielst du dieses Bescheid-Game? Mhm. Du machst dasselbe, was du auf der Arbeit machst, nur mhm. drückst du die, total dumm. Also weißt du, das überhaupt zu spielen. Ähm, und das andere, was ich empfehlen kann, ist Storylastiger, um mal äh, kurz abzuschließen. Ähm, das heißt, The Silent Age. Da es eine Gratis-Episode, die empfehle ich dir, Steffen, auch, weil es ein Point-and-Click-Adventure ist mit dem, was sehr gut gemacht ist. Und man kann Zeitreisen damit machen, um ah, Rätsel zu lösen. Okay. Und das ist sehr cool gemacht. Schau dir das mal an. Das gucke ich mir mal an, ja. Aber ich gucke mir auch Batman Arkham Underworld an. Und äh, da es ja in Arkham nicht viel zu lachen gibt, habe ich gedacht, konter ich jetzt mal, mit was zu lachen. <lacht> und zwar auch ein sehr tolles, tolles Thema was äh, ich in den letzten Wochen mir angeschaut habe. Etwas aus der WDR-Mediathek. Ja, es muss nicht immer Netflix sein. Man kann auch mal in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen schauen. Ähm, und zwar gibt es ein nettes kleines Projekt von mickey Beisenherz, uns mhm. bekannt als der äh, Gagschreiber von vielen Comedians, äh, vor allem von Atze Schröder, habe ich äh, mittlerweile kennengelernt. Und er ist aber auch der äh, Gagschreiber beim Dschungelcamp. Mhm. Und Oliver Polak, einem jüdischen, mittlerweile sehr übergewichtigten, ähm, Komödien und die machen zusammen eine sehr tolle Sendung. Das heißt das Lachen der anderen. Okay. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ich habe den Titel sagt mir irgendwas, aber mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hast du den Film Das Leben der anderen im Kopf, äh, was ja mal einen Oscar glaube ich sogar gewonnen hat. Dass äh, dieser, dass ja dieser ähm, Stasi-Film oder was das war? Ja, so sowas in der Art, aber den habe ich auch noch nicht gesehen, also von daher. Ja. Hast du auch noch nicht gesehen? Okay. Mhm. Dann erkläre ich dir ganz kurz das Prinzip, das Lachen der anderen ist super witzig, pass auf. Die zwei, Mickey Beisenherzen und Oliver Polak, fahren mhm. zu einer Minderheit. Das können, was jetzt vorkommt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Wer es, minder kleine Leute, also die Minderwuchs haben, mhm. adelige, Bio-Leute, äh, Blinde, Alte und Klosterinsassen zum Beispiel sein. Mhm. Die haben sie zum Beispiel jetzt in der ersten Staffel besucht. Nehme ich mir mal die lustigste Folge raus. Ähm, sie haben zum Beispiel Kleinwüchsige besucht. Mhm. In der äh, 70 75 Prozent der Sendung besteht daraus, dass die kleine Leute kennenlernen. Also jetzt in dieser Kleinwüchsigen Folge. Das heißt, die beiden gucken sich zum Beispiel äh, eine kleine Frau an, wie die ihren Alltag sozusagen durchgeht. Oder ähm, wie ist es für kleine Leute, einkaufen zu gehen? Oder gucken sich andere Sachen an? Witzig ist zum Beispiel, äh, dass, dass die Kleinen auch nachher äh, den größten Humor beweisen. Das ist nämlich dann wichtig, wenn diese ganzen Beobachtungen, die Mickey Beisenherz und Oliver Polak gemacht haben, enden darin, dass Oliver Polak, der ja auch Stand-up-Comedian ist, mhm. ein Stand-up, also ein äh, Witze über die Minderheit hält, die er aber auch gleichzeitig als Publikum hat. Das heißt, alle die, die er besucht hat mit, ähm, äh, mit Mickey Beisenherz, sitzen im Publikum und hören den Witzen zu, die über sie selber gemacht werden. Und okay. Dann steht Oliver Polak da vorne. Als Beispiel zum Beispiel, er war mit den Einkaufen. Mhm. Und, ähm, dann ist es zum Beispiel so, Oliver Polak sagt zum Beispiel sowas, ja, äh, und einkaufen äh, geht ja auch nicht gerne. Oder wie ihr Einkaufen für euch, wenn ihr, wie ihr Einkaufsläden für euch nennt, Kletterhallen. Weil sie halt <lacht> zu klein sind und sowas. Ja. Und da mussten alle schon sehr lachen, weil die auch äh, super lustigen Humor haben. Mhm. Ähm, und das ist halt immer unterschiedlich. Das kommt halt immer darauf an, wo die hinfahren. Die Adligen zum Beispiel waren eigentlich fast alle gar nicht so over the top äh, total Gaga. Die waren eigentlich fast normale Leute, da war es schwieriger, Witze zu machen. Ähm. Wer zum Beispiel sehr lustig war, als das Stand-up war, die sind halt auch zu Nonnen gefahren oder zu gläubigen Menschen in ein Kloster. Mhm. Diese Nonnen haben noch nie ein Stand-up gesehen. Okay. Die wussten also nicht, wie diese Form funktioniert. Mhm. Dann steht Oliver Polak da vorne, hält ein, ein, äh, sein Stand-up und erzählt irgendetwas. Da steht in der vordersten Reihe die Nonne auf oder ruft laut als, nein, nein, nein, das hat Gott nicht so gewollt. Nein, nein, nein, nein, nein. Und er sagt so, Sie stand up. Da redet mhm. er vorne und die anderen können dann später nach dem Auftritt reden. Mhm. Ich hoffe, dass wir das so weit, ob wir das geklärt haben. Er fängt wieder an. Ja, bla bla bla, Gott. Und dann sagt er, nein, sie steht wieder auf. So hat Gott das nicht gewollt. Er hat nicht geschafft, seine Pointe zu Ende <lacht> zu erzählen, weil die immer so richtig renitent aufgestanden ist. Mhm. Und äh, <lacht> sehr, sehr lustig. Ich muss dazu sagen, Oliver Polak ist schon, äh, wenn der keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Mhm. Ähm, Mickey Beisenherz ist der Nette von den beiden. Guck dir bitte wirklich in der WDR Mediathek diese Sendung an. Eine mhm. erfrischend schöne Showidee, äh, Serienidee und man lernt viel über Leute kennen. Sehr, sehr toll. Mhm. Gut müsste ich mir mal angucken. Also ich habe manchmal so ein bisschen meine Probleme mit Mickey Beisenherz, obwohl ich auch Sachen lustig finde von ihm. Aber äh, ja, ja warum? Jetzt, Warum hast du Probleme mit ihm? Ja, ich, das ist jetzt nur das Beispiel, woher ich ihn jetzt halt primär kenne, ist halt, äh, ähm, wie heißt die Sendung, auch mit mit Joko und Klaas hier, äh, das Duell um die Geld, wo sie praktisch so Quizprogramme machen. Kennst du das? Ja. Ja, da ja, äh, ja, die mal Verbindung ist gerade schlecht, dabei. ich versuche zu folgen. Hm? Die Verbindung ist gerade schlecht, ich versuche gerade zu folgen. Erzähl einfach. Ja? Ich merke, ja. wenn du fertig bist. Äh, da sitzt du ja dann meistens so als Kommentator dabei, und da macht er manchmal so Sprüche, also so, so Witze finde ich halt dann weniger witzig. Auch gut. Äh, okay. Vielleicht ist es in der Sendung ganz anders. Muss, muss ich einfach mal ausprobieren. Genau, ja. da sind's auch keine Vorgesch also, das sind ja auch keine vorgeschriebene Gags, die er da macht. Äh, in der Sendung ist er es wirklich so, wenn du Oliver, Pol Oliver Polak und ihn siehst, dann ist Mickey Bison als definitiv sympathischer. Weil Oliver Polak ist auch mal bei einer der Folgen, wo er auf Adi trifft, hat er ja einfach keinen Bock auf diesen Adligen, weil der ihn irgendwie innerlich so angepisst hat, dass er einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will nach Hause fahren. Und Mickey mhm. Bison hat jetzt sei doch mal was netter, jetzt sei doch mal nicht so asozial. Und Oliver Polak war wirklich asozial, muss man einfach mal sagen in dem Moment. Mhm. Aber sehr toll gemacht, sehr schönes Paar, weil die einfach so ungleich sind. Okay. Ähm, ich kann Und auch nur empfehlen Holland. Wenn ich mir mal angucken. Genau, falls du dich für Oliver Polak mehr interessierst, ich habe auch zwei Bücher von ihm jetzt gelesen, einmal der Jüdische Patient, da ist er in ähm, einer geschlossenen Psychiatrie. Das mhm. ist eher die ernste Variante. Oder mhm. äh, ich sage das andere ist, ich bin Jude, ich darf das. Äh, das ist das Lustige von den beiden, wo er über seine Kindheit so ein bisschen erzählt. Falls du bei der Sendung merken solltest, ein interessanter Charakter möchte ich gerne mehr von sehen. Das mhm. nur so als Hinweis dazu. Gut. Ähm, Kommen wir doch von Steffen, dem einen Duo zum ich ja, <lacht> ja. Schnell noch. <lacht> Ich hatte die Hoffnung, dass du äh, das Nächste, was ich hier im Kopf habe, auch äh, dir vielleicht auch gesehen hast. Ja, hallo, es ist Disney. <lacht> es ist Disney mit Tiermenschen, das muss ich Dann mir fang antworten. doch bitte du an, weil ich hatte nämlich die Hoffnung wirklich drauf gesetzt. Dann äh, stell doch mal das Thema vor. Zoomania, das ist ein Film, äh, der begleitet mich halt schon eine ganze Weile. Also es gab irgendwann mal einen, einen Trailer oder erst Bilder dazu. Erste Bilder waren es im Internet natürlich und äh, ja. was, was, was bilden sie ab, so diesen Fuchs mit diesem grünen Hemd an. Ich denke mhm. so, kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Robin Hood, klar, ja. Ja. Gab ja. Diese Robin Hood-Verfilmung mit dem Fuchs und da waren ja auch ganz viele Häschen dabei und so weiter und daran hat mich das sofort erinnert und, äh, war ja so ein bisschen wahrscheinlich auch das, womit sie gespielt haben, so, äh, dass das, äh, so ein bisschen daran erinnern soll. Äh, Natürlich war das damals bei Robin Hood nie so thematisiert, dass das jetzt auf einmal Tiermenschen sind, weil da hat man einfach Robin Hood die klassische Geschichte genommen und hat die dann halt einfach mit Tieren unterlegt. Aber hier ist es jetzt ja tatsächlich so, dass man das so erklärt hat. Die Tiere haben halt äh, Intelligenz entwickelt, wie die Menschen auch, und haben praktisch äh, Kolonien gegründet und haben sich praktisch hier jetzt in dem Beispiel in eine riesen Stadt versammelt, wo jede Tiergruppe mehr oder weniger ihr eigenes ähm, Refugium hat, wie, wie in so einem Zoo halt, ne, deswegen ja auch, Sumenia, was ich immer noch grausam finde, diesen deutschen, in Anführungszeichen, Titel, weil, schrecklicher äh, schrecklicher geht's fast nicht mehr, also, gerade das mit den Übersetzungen, aber könnte man jetzt ein eigenes Fass aufmachen. ja, das ärgert mich seit Jahren, wie da Disney <lacht> so in Deutschland so ein bisschen <lacht> hantiert, ich meine, der Film heißt auch in England anders als in den USA. Zootopia, ja. Zu, Zootopia heißt er in England, äh, in den USA. Zootopolis heißt er in England. Okay. Einfach ein Grund, weil Zootopia hier irgendwie Magen, also in Euro, in Euro, im europäischen Raum magenrechtlich geschützt war, so rum. Ah, okay. Hm. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. So, jetzt hast du wieder Nerdgewichse abgelassen, jetzt bist du dran. Nee, alles gut. Ähm, ich. <lacht> Also ich muss sagen, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen mit diesem Robin Hood Gedöns, weil mein Ding ist auch, ich habe, ähm, ich habe nur diese, ich habe nur am Rande mitbekommen, äh, wie diese, wie die Leute sich aufgeregt haben, dass der Trailer mit diesem Faultier, der Faultier Gag, ja. dass der schon überall den Trailer verwusst. Hat. Das Tolle ist, irgendwie habe ich es geschafft, diesen Trailer nie richtig zu Ende zu gucken. Irgendwas okay. ist immer passiert, dass ich nie gesehen habe. Ich war so, ich habe so gelacht. Ja. Also wir, es, ich muss dazu Aber sagen, ich habe es nicht Frieden nicht die einzige Szene, ja also. Ja. Das muss man direkt Genau. Also, also, weil viele sich ja drüber aufgeregt haben, dass genau diese Szene. Ähm, ich habe auch letzt, ich habe ich hab auch, glaube ich, auch bei äh, irgendwie einem anderen Podcast oder bei Talk habe ich es auch wieder gehört, da haben die auch gesagt, ja, es ist ja blöd, dass dann immer am im Trailer dann immer direkt solche Sachen. Das Problem ist, was willst du denn im Trailer zeigen? Ja. Wenn, wenn du einen, einen lustigen Film hast und du kannst keinen einzigen Gag daraus zeigen, also irgendwas musst du ja zeigen. Ja, und, und wenn du jetzt den krassesten Gag rausnimmst, kann ich es vielleicht verstehen, aber ich finde, da ist lustige, sind lustige Sachen drin in dem Film ich einfach. Ich find, finde halt auch, dass gerade dieser Gag, den sie da gewählt haben, genau richtig ist für den Trailer. Weil der den Trailer halt im Grunde ausfüllt durch seine Länge. Ja. Ja. Und äh, <lacht> du hast natürlich viele, viele andere Sachen im Film. Also da, tatsächlich ist das jetzt nicht der beste Gag, den sie da rausgenommen haben. Sondern da gibt es doch viele mehr. ja Genau. Ich bin, ähm, also äh, ich habe den jetzt auch nicht im Kino geguckt, mhm. ähm, sondern ich habe den auf Amazon Prime mir jetzt geholt, weil er da jetzt zu kaufen war. Mhm. Und äh, wir hatten... Äh, ein Kindstar zur Übernachtung, habe ich gedacht, komm, gib's die Geld aus, tust in äh, Amazon Prime reinstecken. Und ich darf sagen, vorweg, es hat sich gelohnt. Steffen, du willst unbedingt was sagen. Ich merke, wie deine Finger zittern und nee, dein Mund nee. so sagt, komm, erzähl. Nö, nee, eigentlich nicht, aber, also, äh, was, was ich halt finde, weil du gerade gesagt hast, äh, du hattest ein Kind zu Gast, das das, äh, das den Film geguckt hat. Ähm, ich finde halt auch bei dem Film, dass man relativ gut merkt, das ist ein Film, der wieder für Erwachsene funktioniert, aber auch für Kinder funktioniert. Ja. Weil er hat natürlich das Thema mit dem ganzen äh, Crime Noir-Thema. jetzt mal äh, Thema. Ähm, Also praktisch äh, Judy Hobbs, die Hasenpolizistin, tut sich zusammen mit äh, einem Strauchdieb und wir lösen jetzt äh, Fälle, und das geht ja bis in politische Ämter und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist halt so das, das, das Thema, sag ich mal, was die Erwachsenen eher anspricht. Aber du hast natürlich sehr viele Gags und Sachen drin, gerade die Geschichte mit dem Eis und, und mit, mit dem Eislieferanten und äh, mit der Holzaufbereitung ja, ja. und so weiter. Das dann wieder Kinder sehr äh, schnell lustig finden, denke ich. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein wunderschöner Familienfilm. Super animiert, also das CGI ist zwar CGI, aber es ist liebevoll animiert und äh, was, was ja die Disney-Filme wirklich machen und da hat, hat sich ja Disney irgendwann den Klub gemacht mit Pixar mehr oder weniger, sich da die Kompetenz ins Haus zu holen, also das ist, äh, das merkst du dann halt auch, dass da Liebe zum Detail dahinter steckt. Also ich, ähm... Gut, dass du es schon mal so angerissen hast. Wir beide lieben, ich glaube, wir beide lieben es, uns direkt äh, so in die in die Bewertung reinzuschmeißen, ohne kurz die Hand noch wiederzugeben. Du hast es jetzt schon mal ganz kurz erwähnt. Ich will es noch mal ganz kurz Warum? sagen, damit alle mitkommen, die jetzt nicht wissen, wovon wir überhaupt reden, ja. wovon handelt eigentlich Soomania? Äh Entschuldigt, wir, wir, wenn wir beide aber einen Film, wenn wir was lieben, dann vergessen wir gerne mal, kurz zu erzählen, worum es eigentlich geht. Mhm. Also in Soomania geht es um, äh, um die kleine Judy hobbs Also äh, die gan ganze Sumania sind nur Tiere, die vermenschlich dargestellt werden. Das haben sie auch schön gezeigt mhm. in so einem Trailer, wo dran steht anthropomorph, also es sind sogenannte anthropomorphe Wesen. Was heißt das? Das sind vermenschlichte Tiere, mhm. wie Mickey Maus ja auch ein vermenschliches Tier ist. Ja. Das heißt, hier ist es in dem Fall so, Aber wir sind. Da wird es äh, auch erklärt. So da so auch erklärt. Ja. Genau. Direkt ja. am Anfang wird eine super Erklärung, damit alle wissen. Das klingt jetzt crazy-cool-Anthromorph, aber letztendlich ist es als Tiere, die sich wie Menschen benehmen. Mhm. Und Judy Hopps ist äh, ist eine, äh, ein Kanickel aus Kanickelhausen. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Du, fasst du den Namen gerade im Kopf? Nee, ich ist weiß nicht schlimm? Auch nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall eine ein junges Kanickel. Und eigentlich ist so, Kanickel sind ruhig und äh, die Pharma. bauen halt gerne Karotten an, zusammen Pharma. mit das der sind Familie. die üblichen Farmer eigentlich. Genau, die, die üblichen Farmer, so wie sich mein Hasen einfach anstellt. Das Problem bei Judy Hopps ist, Judy Hopps will aber Polizistin werden. Von Anfang an. Mhm. Und am Anfang ist es so, Judy Hobbs ähm, macht das sogar klar, dass sie Polizistin werden will. Sie kommt äh, dann äh, ins Gehege mit anderen Füchsen, weil Füchse sind natürlich die typischen Beutetiere von Hasen, mhm. von Kanickeln. Ich weiß jetzt gerade nicht den Unterschied, ist egal. Ähm, und äh, kriegt sogar eins auf die Mütze von einem Fuchs und will trotzdem weiter Polizistin werden, was uns zeigt, okay, sie will unbedingt Polizistin werden mhm. und zwar wo? In Zootopia. Die Stadt heißt auch in dem Film Zootopia, ne? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich okay. glaube aber schon, ja. Ich, ich glaube auch. Und in Zootopia fängt sie dann mit ihrem Polizeidienst an, wird für die so wird ja beim Film genannt, für die Politessensachen, also Strafzettel verteilen, reingebracht. Aber Judy Hobbs will mehr, Judy Hobbs will, will richtige Fälle lösen und trifft dann bei einem, äh, trifft am Anfang bei ihren Knörlschen auf diesen Fuchs Nick Wilde, mhm. äh, bei dem sie dahinter kommt, ach der macht ja nur Blödsinn. Und danach kommt sie sozusagen durch Zufälle, die müssen wir jetzt nicht näher beschreiben, an einen Fall dran, bei dem es mhm. darum geht, dass ein gewisser Otter verschwunden ist. Mhm. Und diesen Otter, den sucht sie, Mr. Otterton, sehr schön. Mhm. Mr. Otterton ist verschwunden und sie sucht ihn. Und irgendwie kommt es zustande, dass nur Nick Wild, der Fuchs, dieser hinterlistige Fuchs, ihr helfen kann. Und dadurch werden die beiden zusammengeschweißt, weil sie er presst ihn mit hm. einer Aufnahme, wo er sozusagen seine Be Verbrechen sozusagen, äh, gesteht. Und er möchte sozusagen die Verbrechen von dem Kuli wiederhaben. Steffen, du lachst, erzähl. Auch sehr geil. <lacht> Dieses Aufnahmegerät ist ja eine, ein, ein Aufnahmegerät in Kartenform. Richtig. Was auch ein Kuli <lacht> ist. Das passt richtig. Als Merchandise-Artikel. <lacht> Echt? <lacht> Wie gut. Das haben wir auch befreundeten Kindern geschenkt. Ja. Okay. Also, von von Freunden den Kindern haben wir praktisch ähm, ich glaube zu Ostern war das hat das natürlich super hingepasst da kannst du halt richtig malen mit und kannst auch so eine kleine Aufnahmefunktion da kannst du halt kurz was aufnehmen und äh, ja ja die nächsten Podcasts heranzüchten hier das, ja. das ist schon heranzüchten mit Karotten finde ich auch schon super geil also ich muss auch sagen ich habe meine Wertung ja noch nicht so ein bisschen rausgegeben ich fand den Film Super, super ja. klasse. Ja. Und warum? Es ist kein, also natürlich, jetzt ist Pixar eh bei Disney. Eigentlich zu unterscheiden ist egal. Aber man merkt, es ist ein Disney-animeter Zeichentrickfilm. Und bei Disney hat man ja lange die Kompetenzen eher bei den gezeichneten Sachen wie mhm. meinem, meiner neueren Lieblingsfilm ist ja äh, Küss den Frosch, fand ich damals ja total toll, muss ich jetzt sagen, auch wenn mhm. er nicht so gut gelaufen ist. Ähm, aber... Ich fand ihn sehr toll, weil er ist anders als ein Pixar-Film. Jetzt wird natürlich viele sagen, ja, bei Pixar-Filmen gibt's immer noch sowas Universelles, wie bei Inside Out, da geht's dann auch noch um Liebe und sonst was. Aber das hier war einfach eine schöne Geschichte, Krimi-Geschichte. Mhm. Aber auch so, dass Kinder, wie du schon gesagt hast, mitkommen können. Und das ist das Tolle. Es ist gleichzeitig mit niedlichen Gags gespickt, aber gleichzeitig dieses Crime-Noir, äh, Crime was du gesagt hast, dieses düstere, mhm. wird richtig gut rübergebracht. Ich glaube, das ist ein guter Film für, für alle Altersschichten Meiner meine, Meinung nach. Die, die Mischung hast du bei Pixar tatsächlich auch. Äh, was mich aber so ein bisschen äh, Du merkst trotzdem noch den Unterschied, finde ich, zwischen einem reinen Pixar-Film und einem mhm. Animationsfilm von Disney, weil die Thematik dann doch noch mal so ein bisschen und auch so die äh, die Art der Animation sich unterscheidet also tatsächlich habe ich so das Gefühl dass äh, bei der anima bei der CGI Animation von Disney Filmen äh, trotzdem noch versucht wird so diese diese klassische gezeichnete Animation noch so ein bisschen nachzuempfinden mit der Charaktergestaltung mhm. das hast du jetzt auch bei den äh, neueren Prinzessinnenfilm da, äh, Frozen, also hier, äh, die, ja. die Eiskönigin, nee, die Schneekönigin gesehen, äh, ja. die, die waren halt deutlich äh, an, an, an die klassischen gezeichneten Disney-Prinzessinnen, sag ich jetzt mal, angelehnt. Und äh, bei Rapunzel war es auch schon so. Also, äh, man merkt das schon, also, dass das nochmal so, äh, äh, so ein bisschen einen Unterschied gibt, auch so, so in der Animationsart einzige einziger ähm, einzige Disney-Film, wo ich sagen würde, das hätte auch gut und gerne ein, ein, ein Pixar-Film an sich sein können, war halt äh, dieser Big Hero 6, also dieses äh, Baymax, to To, riesen -Robot Ach so Baymax, Baymax. Ja, na, ja. genau. Mhm. Ja. Ähm, ich ich mache das nicht an Animationen aus. Das ist äh, natürlich, äh, da, da das kann, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich finde bei der Geschichte ist es immer so, bei bei ähm bei Pixar-Dingern ist es immer sehr universell und gern auch mal nur auf einen Charakter und seine Wandlung sozusagen ein bisschen beschränkt, weil, äh, was ich jetzt ich als negativ ertrachte, mhm. sondern zum Beispiel der letzte Film, ähm, Inside Out, ist mit ist natürlich auch mit mehreren Personen, aber es geht letztlich um Freude und um das Mädchen, dessen Kopf wir sind, mhm. ne, was das sozusagen durchmacht. Mhm. Bei äh, Oben, mit dem Opa, geht es wirklich um diesen Opa und seinen... Äh, seinen, seinen klarkommen mit dem Verlust seiner Frau und dass er jemand sich Neues öffnen soll. Und ich finde, ähm, dieser Disney-Film hat gut gezeigt, dass Disney immer noch gut ist in so, ich nenne es jetzt einfach mal Buddy-Movies. Weil mhm. ich fand die beiden einfach total gut, wie sie genau gegensätzlich sind. Sie, voll Gerechtigkeit will alles pünktlich machen. Er, der lustige, der listige Fuchs. Die haben sich ja am Anfang auch so ein bisschen an, an ja, wie soll ich sagen, ja, ja, gut, gegenseitig aber das, geärgert. Ja, aber dann ging es. Also dann äh, früh. Gerade die Art hat es da bei oben ja auch. Ja, du meinst mit dem kleinen Jungen jetzt ja, zum genau. Beispiel. Ja, aber ich fand äh, auch so ich gegensätzliche find, Charaktere am Anfang ja, ja. und die sich dann im Laufe des Films natürlich angefreundet haben, immer mehr. Ja, ja? ich, ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich, ich sehe bei Pixar, man, ja. man sieht ja, auf jeden Fall immer noch den Unterschied, mhm. verstehst du? Ja. Also ich finde, ähm, ich glaube, Pixar-Dinger sind vielleicht eher immer so eine Entdeckungsreise mhm. und bei Disney-Sachen sind das immer sehr, sehr krasse, engere Geschichten, weil das ist jetzt eine eine Crime-Noir-Geschichte, das, das ist ein Genre festgelegt. Und bei bei Pixar würde es mir sehr schwer fallen, zu sagen, Inside Out, alles steht Kopf ist ein, das, Ach, stimmt, das ist ein Film ja, sein? Das ist richtig schwer ein Genre festzumachen, ja. ja das ist, das ist und ich finde, das hat beides seine Vor-, und, Nach-, also Vor und Nachteile. Mhm. Es ist ein toller Disney-Film, muss man einfach sagen. Ähm, aber Pixar-Filme sind halt auch nochmal eine Klasse für sich, muss ja. man auch einfach sagen. Mhm. Ähm mir fällt, also ich überleg gerade, ich bin auch mal ganz schlecht im äh, Gags wiederbringen. wir haben ja gerade vorhin noch über den Trailer gesprochen. Also um es mal kurz wegzusagen, weil es ja auch als Trailer gibt. Im Trailer sieht man halt einfach, wie ich glaube der Trailer ist ungefähr so, dass äh, Hobbs und äh, wild also der Fuchs und der Hase, zu einem Faultier in in das Büro gehen und der einfach sehr sehr langsam antwortet. Ist das einfach die Szene, die im Trailer gezeigt wird, mhm. wo er so ganz langsam antwortet? Ja. Super. Vor allem, ich weiß nicht, was er alles zeigt, aber wenn das Faultier auch äh, den Witz ja, weitererzählt, das, das den mit der Fuchs ist, ja. das kommt alles drin vor, mhm. finde ich super. Und den Witz weiter weitererzählen will und der Hase immer so, mach, mach jetzt hinne, mach jetzt, ja, ja, ja ist okay, ist okay so der Witz ist, ist so, mach drinne. Ja. Und, und, er, und er will ja halt äh, deutlich ein Schnippchen schlagen, mehr oder weniger, und sagt auch noch ja. so, ja, wir gehen so schlecht das ist der Schnellste. <lacht> <lacht> <lacht> Heißt er noch Flash? Natürlich und, heißt er Flash. Und, und das Markante an der Szene ist natürlich die Reaktion auf den Witz von ihm. Ja? Also, dass ja, ja. er die Augen ganz langsam aufreißt und so. Und äh, dann kommt natürlich noch zu allem Übel dazu, dass wir sind in einem Amt. Ja? Er muss diesen Witz natürlich auch ganz schnell noch seiner Kollegin weitererzählen. Die auch so langsam ist. Und Judy Hobbs kommt nicht umhin und sagt so, ihr habt es doch aber eigentlich und so weiter und so fort. Und, und versucht Witz abzukürzen und, und zu erzählen, aber die lassen sich da <lacht> überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und dann zieht so ein Ding konsequent so durch, ja. Ja. Und ähm, eine einer der Running Gags, an die ich mich gerne erinnere, aber die sind wirklich immer nur so nebenbei, ist, ähm, dass äh, es bei in dem Film eine App gibt, die vor allem in der Polizeidirektion, wo Judy Hobbs arbeitet, immer wieder gerne benutzt wird. Und zwar gibt es den Popstar Gazelle die ich übrigens die ganze Zeit fälschlicherweise für eine Parodie auf Adele gehalten habe, weil es so ähnlich klang, aber mhm. es soll ja eigentlich Shakira sein, ja. wie ich zum ja Schluss gemerkt hat habe. Gesprochen hat oder gesungen hat. Genau, hat sie auch alles. Und ich bin so doof und habe erst ganz am Schluss des Films gemerkt, ach so, Gazelle, Adele, hätte ich witziger gefunden, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und dann gibt's immer so eine App, in die jeder irgendwie zum Beispiel der Rezeptionist damit spielt und äh, guck mal, ich mache meinen Kopf auf auf Gesell drauf oder auf einen Typ, der neben Gazell tanzt und dann macht er das so und ich denk mir so, so ein Scheiße, dann macht das halt nachher auch dieser dieser, was ist das, ein Ochse, ein riesiger Ochse ist der Polizeichef mhm. von Judy Hobbs und hat auch diese App auf, spielt die so ein bisschen, bis der dicke Rezeptionist reinkommt und sagt, haben Sie auch die App? Und er so, nein, nein, nein, ich äh, recherchiere. <lacht> ich musste so lachen, weil es so lustig ist. Und auch die Eigenarten der Tiere, wie halt typisch natürlich dieses V-Tier, sind auch immer schön rübergebracht, ohne dass es, finde ich, übertrieben wird, mhm. muss man einfach mal sagen. Also, ja. ich bin sehr begeistert von diesem Film gewesen. Sehr schöner Film, genau. Ja. Also, wer Amazon Prime hat, kann es jemand da holen. Ich weiß nicht, wer es sonst ja, gerade noch streamt. Ansonsten in der ausgewählten Kinos äh, läuft es noch. Ne? Das, das ist als blu erhältlich mittlerweile und äh, äh, okay. absolute Empfehlung. Und es gibt ein schönes, sehr schönes Artbook dazu. Kann mhm. ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe es selber noch nicht, aber ich habe es zumindest mal auf meine Wunschliste getan. <lacht> das wird dann irgendwann mal gekauft werden. Ähm, und zwar heißt das die Art of Zumania. Oder mhm. äh, nicht, nicht eben nicht Zootopia. mehr, sondern ähm, wat? Zootopia? Zootopia, Zootopia, Beziehungsweise es gibt auch die englische Version Zootopolis und die englische mhm. Version ist etwas günstiger. Okay. So also ganze 10 Euro günstiger bei Amazon. Oh. Äh, ja. Kann ich nur empfehlen. Und da ähm, geht es ja dann auch mehr so um die Zeichnung. Ist natürlich in Englisch, aber äh, es geht viel um, um die Skizzen und, und so weiter und so fort. Und das macht Spaß. Ja, Hat noch so ein paar ich. Charakterentwicklungen drin und äh, Charakterentwürfe. Bin ich eh immer ein großer Fan von und ähm, ja, wer da ähnlich gestrickt ist, dem kann ich das nur empfehlen. Ja. ja. Also ich glaube trotz ich glaube, die Blu-Ray ist immer noch teurer als äh, Superman Worst Batman äh, Blu-Ray, weil die wird gerade verramscht, habe ich so das Gefühl. Bei mir sage ich sie gerade für 12,49, aber ich will das alte Fass der letzten, der zwölften Folge nicht aufmachen. Da haben wir ja schon lange drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt an dem Thema ja. nicht nochmal machen. Kleine, kleine Anekdote noch. Es gibt auch schon zum nächsten äh, ähm Sag mal schnell, zum nächsten Pixar-Film, der jetzt rauskommt. Ja. Ja, ein ähnliches Artbook. Äh, F Finding Dory, ne? Also. Findet, ja, genau. Findet mhm. Dory. Äh, Fortsetzung von Findet Nemo. Und das Artbook dazu hat äh, ne, eine Bekannte von mir neulich mich noch drauf gestoßen. Äh, gar nicht so mitbekommen. Das, äh, ne? das Artbook heißt natürlich The Art of Finding Dory. Das klingt ein bisschen bescheuert. <lacht> sehr schön. Die Kunst, -Story <lacht> zu finden. Wenn die man Kunst, -Story so zu finden. Wo ist die Doris? Ja. Ähm, okay, gut. das klingt doch alles ganz gut. Ich glaube, wir kommen fast zum Ende, aber ja. bevor wir so gehen, müssen Linkab wir immer unsere Pflicht noch erfüllen. Mhm. Ähm, Steffen Fang, mach du doch mal Podcast-Empfehlung. Ich mache mal eine Podcast-Empfehlung <lacht> aus deiner näheren Umgebung. Mhm. Da gibt es ähm, einen neuen Podcast, oder was heißt neu? Ich glaube, seit letztem Jahr oder seit Mitte der letzten. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Ah, Sträter, Bänder und... Äh, ja, ja. höre ich auch. Ja, ja, sehr gut. <lacht> du kennst ja, erzähl. Okay. Im äh, Grunde ähnliche Themen, wie wir hier haben. Auch ein bisschen bisschen mit Comicbezug zumindest. Und äh, die gehen auch sehr gerne in einen Comicladen und machen das da live vor Publikum oder sowas, ne? Ja, die fanden ja. übrigens Batman vs. Superman scheiße. Bitte? Die fanden Batman vs. Superman ja, weiß, übrigens scheiße. Aber gut. Das, da Le ist ja Jeder egal. seine Meinung. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, du wolltest erzählen Film vor Publikum. Gibt es übrigens aber auch als YouTube. Also da gibt es sowohl als YouTube-Version als auch als Audio-Version. Ja, das können wir unseren Leuten nicht antun. Die wollen das nicht sehen, wie wir hausen. Ja. <lacht> Nee, aber ist auch eine Empfehlung, ist sehr witzig auch, ist manchmal ein bisschen durcheinander, aber gut, Ist es ist Hannes Bender, jeder, der Hennis Bender kennt, der weiß Bescheid. Ja, der weiß Bescheid. Und äh, ja, ansonsten, die ergänzen sich sehr gut und äh, haben sich auch gegenseitig so ein paar Dinge an den Kopf und es, ja. es macht schon Spaß. Also es ist ein sehr kurzweiliger und unterhaltsamer Podcast. Und vor allem schöne Intro-Stimme. Ich weiß deinen oh, ja. Namen nicht, aber das ist toll. Ist aber nicht der, ist aber nicht der äh, Sträter, ne? Nee, das ist ein ganz anderer. den die einfach. Toll, klingt ähnlich, eh oder? Ja, es klingt schon ähnlich. Das Tolle ist, Hannes Bender hat ja in, macht ja gerne Hörspiele. Mhm. Also, äh, ich kenne ihn vor allem noch aus, äh, neben der Comedy natürlich, äh, kenne ich ihn noch aus den Lauschproduktionen, die es damals gab, äh, mhm. wie zum Beispiel Kane. Ich weiß nicht, ob du mit Hörspielen in die Richtung da schon. Äh, so bekannst, kannst du das gar mal empfohlen haben hier? Also da, äh, und da, da schalte ich eher ab, wenn, wenn die von Hörspielen erzählen, weil ich, da kenne ich nicht so viel. Ja, ja macht ja nichts. Und äh, er selber hat in, eine, in einer ich finde, er hat ja so eine etwas weiblich angehauchtere, äh, Zwergenstimme und da hat mhm. er auch so einen in Charakter in gespielt, der, ich, von der Hände, so ähnlich wie ich, genau, weil er dann die ganze Zeit wirklich so ein, so einen, so ein, so ein weisen, alten, kleinen, äh, quietschigen Mann spricht. So. Ja, du musst da hingehen! Und ich finde dann immer, das passt wirklich genau gut zu mir. Er könnte niemals halt diese dunkle Intro-Stimme machen. Das würde mhm. überhaupt gar nicht passen. Mhm. Dafür regt er sich einfach viel zu sehr in die Höhe auf. Mhm. <lacht> Ja, oder äh, der Sträter hätte es ja eigentlich gut machen können, weil der hätte es schon, schon gut machen können. Ich habe auch, ja. hab auch echt gedacht, die, die ganze Zeit, bis, das, bis ich jetzt irgendwann mal gehört habe, der, der ist das gar nicht, mhm. sondern es ist jemand ganz anders. Ja. Ja. ja, auch von mir die Empfehlung: Sträter bin ein, äh, ja, guter Sprecher sagt es auch mal falsch, deswegen kann ich es da auch falsch sagen. Äh, das Podcast ist, empfehlen, ja, das auch ist gut, Und ne? ja. <lacht> sehr schön, ja. Genau. Ähm, genau, ich habe auch noch einen, ich hoffe, ich habe ihn noch nicht abgegeben in der einer der letzten Folgen, aber bei 14 Folgen kommt man schon mal ein bisschen durcheinander. Ähm, und zwar habe ich äh, Happy Day Podcast, den gibt es schon sehr viel länger. Den Happy Day Podcast, äh, der wird mit einem Österreicher und einem Deutschen gemacht, einer heißt Roman und der andere heißt anders. Äh, weiß ich gerade den Namen nicht mehr auswendig. Und äh, das einfache Prinzip des Podcasts ist, äh, diese Jungs reden unverblümt oder über jede ihrer Geschichten, ob mit Frauen, mit ohne, Sex, äh, Jugend, alle Sachen, die es so gibt. Mittlerweile haben sie ziemlich viele ihrer Jugendthemen abgearbeitet und sind jetzt eher so am äh, Punkt, wo sie viele Hörersachen vorlesen, die natürlich auch in eine bestimmte Richtung gehen. Wer aber sich das anhören möchte, der sollte definitiv 18 plus sein, mhm. weil schon die erste Folge in der es darum geht, mit Frauen Sex zu haben, die bestimmte Tage im Monat haben, ist nicht für jedermanns Ohren, bestimmt muss man sagen, aber ein sehr, sehr lustiger Männerpodcast. Okay. Eigentlich so habe ich ja äh, letztes Mal schon gesagt, ich sollte mehr Frauen-Podcasts empfehlen, das Problem ist, ich habe meine Liste gerade nicht mehr da, wegen Hashtag Pimmelparty, da mhm. werde ich ja nächstes Mal wieder mal dazu zukommen, äh, weil ich habe noch ein paar Frauen-Podcasts, die ich mal wieder öfter hören muss, Und die sind nicht so regelmäßig, äh, die Männer-Podcasts bei mir kommen öfter raus, als irgendwelche mit Frauen, habe ich das Gefühl, vielleicht ist das auch nur eine Wahrnehmungssache, ich weiß es ja. nicht. Ja, es ist tatsächlich noch so, aber es kommen mehr, glaube ich, ja. Okay. Und äh, das war meine Empfehlung. Und äh, ja, Steffen, du Air Commander, ich habe nämlich gerade rausgefunden, du siehst aus wie so ein Pilot. Ja? Steffen hat so ein Headset auf, wo das Mikrofon so vorne ist. Und er könnte jetzt, ich finde, sie könnten zur Landung mit der Etage 13 ansetzen. Ich übergebe an Captain Steffen. Ja, meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze das äh, Bett, denn es ist schon spät. Ähm, gefühlte Raumtemperatur dürfte um die immer noch 32 Grad nachher, weil wir unter Dach wohnen und die Hitze einfach nicht rausgeht. Und, ähm, in den runter, wenn wir nach noch nicht du, brichst du hier noch hier oder machst hier noch einen Kampf. Und, ähm, wir freuen uns, dass wir wieder mit der Etage 13 geflogen sind und äh, würden uns freuen, wenn wir sie demnächst wieder begrüßen dürfen. Jetzt die englische Ansage. Ciao. Ja, ich glaube, wir sagen beide tschüss, oder? Unser Tschü Freundliches Flugpersonal <lacht> Bitte sie zu gehen. sie jetzt. Tschüss. Tschü achso, Entschuldigung. Ja. Und vergesst nicht, äh, jetzt kommt noch ausklopfen. das Bonus, das Bonus-Material mit der Wochennotiz. Ja, uh. achso, und ich habe noch einen Wunschtitel, weil du vorhin irgendwas mit Robot gesagt hast, äh, Musik. Ich, ich, ich hätte gerne mal einen Musiktitel hinten dran. Ja. Keine Angst, geh mal frei. Set mhm. Robot. Okay, ja. machen wir für die nächste Folge, weil jetzt wird es, glaube ich, nee, ziemlich lang dann. möchte ich heute noch als Outro. <lacht> Damit hätten wir jetzt unsere Verabschiedung auch kaputt gemacht. Ciao. Mach's gut. Ciao.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 Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Klingelt das Telefon schon wieder. Hallo. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Ich, du bist da noch nicht rangegangen. Hallo. Jetzt aber hallo. Hallo, ja. grüßt ja. Hallo. euch. Wer ist denn da? Äh, ja, hier ja. ist der Basti und äh, da drüben ist der. Treffen, hallo, guten Tag. Hallo ihr beiden, die 13. Ah, Etage. Ey, direkt wiedererkannt, <lacht> verdammt, und ich hab's extra nicht hingeschrieben. Ja. <lacht> ah, warte mal, steht da nicht noch so ein äh, äh, Treffen aus, wo, wo wir... Äh, <lacht> ja, wir hatten, wir hatten gedacht, wir würden euch jetzt live überführen, äh, hier, dass wir es einfach jetzt hinter uns bringen, da müssen wir uns auch nicht persönlich kennen. Ja, ist doch voll scheiße. <lacht> Nein, nur Spaß. Sehr, sehr ähm, gut. Aber, aber ich, ich muss dich noch mal langweilig. Bitte? So mit Hand geben und so oldschool, langweilig. Ja, das, das, das funktioniert doch auch alles irgendwie online. Wir schicken uns irgendwelche Links hin und her und dann äh, quatschen wir online drüber. Nein, Quatsch, und ähm, dann snappen wir uns ein. <lacht> ähm, ja. Ihr müsst natürlich noch äh, uns eine, eine Frage beantworten in unserem berühmten Wochennotiz-Fragenlotto. Äh, Gerne. Sagt uns doch mal eine Zahl zwischen 1 und neun. Äh, Steffen, fang an. Dann nehme ich die vier. Äh, darf ich auch eine nehmen oder reicht euch die vier? Ihr könnt gerne beide eine nehmen. Ich. Ja. ich, dann nehme ich die sieben. Also, äh, Steffen, äh, hast du eine Idee für einen Namen für dein nächstes Kind? <lacht> für mein nächstes Kind? Also unabhängig, unabhängig davon, Batman. ob du schon welche ich weiß hast. Ich immer Batman. Du willst dein Kind Batman nennen, wirklich? Im Zweifel Batman. Okay, alles klar. Wird eine schwere Zeit haben. führen, aber in Zweifel Batman ja. ja, mit dem Lieblingsfreund Robin. So, die Frage <lacht> 7 aus unserem Fragen-Lotto ist, mit welchem Betriebssystem hast du in deinem Leben am liebsten gearbeitet? Ähm Also, am <lacht> <lacht> Ja, jetzt haben wir auf zu lachen. Nein. Am wenigsten lieb mit Linux und am ähm, liebsten mit Windows 7. Hast du denn äh, das Update gemacht auf Windows 10? Das war ja jetzt am Freitag ausgelaufen. Nee, äh, wann Mittwoch oder so ausgelaufen? Letzte Woche Fre ja. letzte Woche Freitag. Und, ähm, ich habe das vor schon freiwillig gemacht und ich habe bei mir so einen, so einen äh, Linux, ich will es mal sagen, radikalen, der hat mir immer gesagt, hat, pass auf, Windows 10, es kommt Cortana, pass bloß auf, sie kommen alle rüber, sie wollen deine ganzen Daten und äh, dann habe ich einen Tag später einfach Windows 10 installiert, weil es dann die ganze Zeit mich so nett angeblinkt hat. Also ich bin einfach ein Gemütes, ich installiere dann auch einfach mal. Bist du denn zufrieden mit Windows 10 oder hat zu Problemen geführt? Äh, nee, ich hab's äh, bis jetzt, ich habe alles, was Daten, nach Datenschutz aussieht, habe ich ausgestellt. Ich bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden und Cortana habe ich bis jetzt auch noch nicht, ich habe mich bis jetzt noch nicht genervt in irgendeiner Form. Also äh, meine persönliche Erfahrung sind ja so ein paar Bluescreens, die sich aber dann zwischenzeitlich wieder erledigen. Echt, du hast so Retro-Bluescreens wieder entdeckt? Den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> Retro-Bluescreens. Ja, ja, genau. Ich glaube, die haben die auch äh, aus nostalgischen Gründen da wieder eingeführt. Hier schreibt gerade jemand im Chat, Kolonialdenkmal. <lacht> Was? <lacht> Nein, ach, das macht nichts. Ähm, ihr seid die 13. Etage. Äh, kurz einfach mal Cross-Promo, was, was ist die 13. Etage? Ach komm, Steffen, du bist unser PR-Sprecher. Ich kann nicht so gut reden. Ich ja, genau. No. Die 13. Etage ist das äh, mysteriöse Stockwerk um alles Mögliche, was Nerdkulturen hervorruft, äh, außer Comics, weil da machen wir beide schon äh, in separaten Projekten was. Also Filme, Spiele, Basti, was noch? Äh, ja genau. Unterwäsche. Und, äh, Nähe, Nähe, Nähe Sachen und ja. so. <lacht> Mir ist jetzt gerade auch nichts eingefallen, wenn nichts besseres. Ja, also wir besprechen eigentlich alles außer Comics, weil das machen wir schon nebenher. Das ist dann auch irgendwann zu langweilig, wenn wir nur mit Comics reden würden. Also könnt ähm, ihr, ihr euch im Grunde also. seid ihr so ein bisschen die Wochennotiz nur länger und ein bisschen nerdiger. Genau, also wir würden zum Beispiel bei so, bei so, bei so einem Superhelden-Ding, was ihr mal vor vielen Folgen hattet, wo ihr euch überlegt habt, was Superhelden für Fähigkeiten haben, würden wir vielleicht ein bisschen besser dastehen als ihr. Wie, jetzt von den Fähigkeiten, die ihr dann hättet, oder von dem Wissen um Superhelden? Ja, um das Wissen, aber auf Partys bringt das dann auch nichts viel zu sagen. So, ey, wusstet ihr schon, Superman ist gegen grüne Steine schwach. Das hat jetzt auch nie zum Date geführt, muss ich sagen. Ist das so? Ja, hab's ein paar Mal probiert. Nein, nicht, nicht, nicht, ob, ob Superman gegen grüne Steine sprach, das, das klingt Ach, das wisst ihr auch, nicht, nicht so okay. ganz expertenmäßig. Oh, oh, irgendwie. Das habe ich irgendwo mal bei Wikipedia aus Versehen gelesen. Da habe ich mich im Artikel, äh, hier, Acrylamid heißt das, der grüne Stein. Der, der kann Acrylamid! Kann nach, kann Ach, wo ist eigentlich Acrylamid hin? Das ist doch dieses oh nein, Zeug, was, grünes, was, was Acrylamid, in, was in, in äh, hier äh, Brat, äh, Fritten und Chips und so mal als tierisch giftig bezeichnet wurde. Und dann ist es irgendwann aus den Nachrichten <lacht> verschwunden. War, war das nicht auch irgendwie in, in, in, in, in Schulgebäuden und so alten Gebäuden, die in den 70ern gebaut wurden? Nein, das war Asbest. Ach, das war Asbest. Asbest und Acrylamid. Ist doch alles in der Frikose, <lacht> Ich so, wir sind Italien schon wieder wie völlig daran vorbei, die 13. Etage auch mal zu fragen, ob die sich was dabei gedacht haben, mir anzurufen. Äh, ja, wir wollten, äh, auch wenn es schon ein bisschen näher ist und ihr selber schon ein bisschen drüber gesprochen habt, mal die Sicht Vielleicht erinnert ihr euch, davon, äh, dass ihr eines Tages mal vor eurer Tür, Hashtag halbes Ei sage ich nur, mal so eine kleine Pizzapackung vor eurer äh, Tür liegen hattet, äh, mit einer kalten Pizza. Und ihr hattet euch ja auch da schon für bedankt. Ich wollte eigentlich Falls jetzt ihr nicht unseren Podcast hört, wo, äh, Podcast hört, wovon wir natürlich nicht ausgehen. Doch, jede machen. Woche. Nee, wie oft Siehste, kommt ja? wusste, jede Woche kommen wir auch. Jede Woche, wir kommen nur einmal pro Monat schon mal richtig gut dabei. Ähm, nee, wir haben, äh, ich wollte euch nur ganz kurz einen Einblick geben, ähm, wie das so auf, von meiner Seite ausgelaufen ist, weil ich... Äh, ja, ich äh, durfte damit äh, unsere allerlieb. Ich wohne ja auch in Trostorf in unserem Lieblingspizzeria, Pizza Max. Muss man jetzt Trostorf, auch mal Werbung machen. Eine Familienangelegenheit. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich empfehle dazu auch den Trost Trostorf Rap, der ist auch noch sehr Hammer. Ähm, ich äh, hatte das damals bestellt und ähm, das Tolle ist, du warst ja nicht da. Ich habe so ungefähr versucht zu timen, wann du. Äh, also, ich weiß nicht, wer von euch beiden da wirklich jetzt wohnt. Ich habe das nie so ganz richtig. Nick. Mit, aber ich, ne, du. Aber Und inzwischen, ich <lacht> Nicht <lacht> ich, sondern Nick. Ähm, Nick. Aber äh, äh, inzwischen <lacht> ist er ja umgezogen einfach. Aber gut, Genau. Ja, äh. Genau. Und ähm, das Ding ist, ich hab, äh, du warst nicht da. Also war der Pizza Max Bote so, er hat mich angerufen in sehr netter, kundenfreundlicher Manier, sagte er am Telefon: Hey, jetzt macht mir keiner die Türe auf, was ist da los? Und ich so, ja, ähm, ja, ist jetzt, hier regnet es draußen, was ist das für eine Scheiße? Und ich so, ja, dann äh, ist okay, schell doch nochmal und hab dann aufgelegt und hab gedacht, damit hätte sich das dann erledigt, da du ja immer noch nicht da warst, rief der wieder an ich sag so, Willst du mich verarschen? Ich so, nein, nein, leg die Pizza einfach auf die Treppe, geh ganz weit weg und es, ich, soll die Pizza einfach auf die, auf die Treppe legen. Ich so, ja, ja, ist schon in Ordnung. Äh, das war nicht das erste Mal, dass ich kundenfreundlich Kontakt mit denen gekommen bin, als ich die Bestellung aufging, habt ihr so eine kleine Nachricht damit bekommen, meinte der Typ, der die Bestellung gegen, entgegengenommen hat, meinst du das ernst? Ich so, ja. Und er hat aber nicht einmal gefragt, sondern dreimal. Meinst du das ernst? Ich so, ja. Also in letzter Konsequenz war es dann so, dass die Pizza äh, kalt, als ich angekommen bin, äh, <lacht> vor meiner Tür lag. Sie war aber dann schon in dem Haus, vor meiner Wohnung. Äh, so, so weit, weit hat es dann doch noch geschafft. Und, und seitdem, also vor anderthalb Jahren war das, glaube ich, äh, koordinieren wir einen Termin, dass wir euch in der 13. Etage <lacht> besuchen. Also wenn ja. ihr auch irgendwie, äh, gerade mal an alle gesprochen, die uns zuhören, äh, irgendwie noch eine Abrechnung mit <lacht> mir offen habt, <lacht> dann, ähm, Meldet euch doch einfach und äh, wir, wir gehen nicht dran. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, die Telefonnummer gerade auch an der Stelle nochmal durchgesagt. 02241 123 2172. Und wenn ihr euch fragt, was die 13. Etage oder worüber reden die, dann twittert darüber unter Hashtag Wochennotiz. Okay. Äh, wir haben aber auch noch äh, ganz kleine Fragen vorbereitet, dann seid ihr uns auch schon los, weil wir natürlich auch immer über Filme, Serien, sonst was sprechen. Würde uns in dem Bereich natürlich auch was interessieren. Sehr gerne. Äh, Ste Steffen, frag du doch mal. Ich soll fragen. Ja. Ähm, wir machen ja ganz gerne so die Podcast Empfehlung in unserer Episode. Dann hätte ich gerne mal von euch beiden jeweils einen Podcast empfohlen. Oh, einen? Das wird schon... Ja, einen. So. Oh. Einen pro Person. <lacht> <lacht> <lacht> oh man, Nick hat mir gerade Wir reden aufgeschrieben. Aber das, also, ich meine, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Äh, Gavin ja, hört uns ganz okay. auch gerade zu. Ist äh, super, ist ein äh, super Call-in-Podcast übrigens. Äh, Die auf einen schreibt der Chat. <lacht> <den> wir, <lacht> irgendwie sind wir auch auf diese Idee hier gekommen. Nee, was ich, äh, boah. Die sind alle schon so erfolgreich. Ich empfehle jetzt einfach das Podcast UFO. Ja, äh, ah, sehr Ich schön, empfehle ja. Wir reden. Ich bleib bei Wir reden. Das hat uns ja ohne Druck auch noch mal so ein bisschen motiviert, das jetzt auch mal auszuprobieren, was wir uns seit anderthalb Jahren nie getraut haben, live auf Sendung zu gehen. Von daher ist es ganz klar, Gavin, Gavin nach ganz vorne. Das waren die großen Eins, definiert von Tim und Nick. Puh. Bring nur einen S unter. <lacht> ja, aber vielen Dank für euren Anruf. Hat uns sehr gefreut. Ich dachte, da kämen noch mehr Fragen. Ach so, äh, äh, sorry. Ja, Basti hat ja bestimmt auch noch was. Äh, ja, ich, bei mir ist es viel einfacher. Ihr habt jetzt Podcast gesagt. Was schaut ihr eigentlich im Moment für Serien? Also nur ganz kurz, was schaut ihr euch beide gerade an? Die großen fünf. Die die fünf, fünf. Also ich schaue ähm, How to Get Away with Murder äh, im Moment, die zweite oh, Staffel. Die erste oh, ja. lief ja äh, schon bei Vox, sehr cooler Sender und äh, <lacht> leider nicht ganz so erfolgreich, aber mhm. weil man tatsächlich die Folge eigentlich am Stück gucken muss, sonst kommt man da nicht richtig rein und die zweite Staffel ist auch schon wieder unfassbar gut. Also ich äh, bin tatsächlich ja so jemand, der selbst für sich privat eine Sommerpause veranstaltet, wenn im Fernsehen eine Sommerpause äh, stattfindet. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle mal eine äh, ganz große Empfehlung für Orphan Black aussprechen. Das ist eine sehr spannende oh ja. Serie, mhm. oh, okay. die, äh, wenn sie denn in Deutschland kommt bei ZFNU kommt. Und jetzt, äh, was schaut ihr? Das wollen wir jetzt natürlich auch noch wissen. Äh, was hast du denn zuletzt geguckt, Steffen? Ja, äh, was habe ich zuletzt geguckt? Der auf ähm, Netflix. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> Natürlich, irgendwas mit Comics. Natürlich. Äh, genau. <lacht> das war die zweite Staffel. Die hat mich auch sehr gut unterhalten mit dem Punisher. Und kann ich spätestens empfehlen. Wer Netflix hat, einfach mal reingucken. Äh, und ich, auch wenn man vielleicht. Also, das letzte, was ich geguckt habe, ist. Ähm, äh, auch wieder Netflix in dem Fall. Irgendwie kommen wir von dem Sender auch nicht los. Äh, auch wenn Vox natürlich auch sehr schöne Sachen hat. Ähm, und zwar, <lacht> <lacht> und zwar äh, BoJack Horseman. Also kann ich nur empfehlen. Ist ein oh ja. Zeichentrick, ist aber sehr, sehr, sehr lustig. Also äh, mit, mit einem Pferd in der Hauptrolle. Aber das klingt jetzt nicht nach Bibi und Tina, sondern eher schon wirklich eher die Härte-Variante. Eine Nachfrage noch gerade. in der Hauptrolle klingt, aber die härtere Variante klingt für mich in Porno, sorry. <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt, ich hätte nichts sagen sollen. <lacht> Was ein Pferd. Ich, ich habe ja mal versucht, in der Wochennotiz eine Lanze zu brechen für Modern Family. War das jemand von oh, euch, der super, darauf super, reagiert hatte? Ja, oh, krass. Sehr gut. Oh, scheiße. Super. <lacht> da hat einer meinen Geschmack. Das ist richtig, richtig gut. Richtig, ja. richtig gut. Offensichtlich warst du das dann auch damals, der mir da auf Twitter schon so mega mäßig zugestimmt hat. Vielen Dank. Ja. <lacht> also, ich ohne liebe Scheiß. Modern ich finde, jeder der Personen in der Modern Family hat, also, man erkennt sie überall immer wieder. Ich am ehesten von dem, also, wenn ich eine Person sein dürfte, dann muss ich leider zugeben, nämlich am ehesten der schwule, dicke Freund von dem Rothaarigen. Ich bin gerade ganz schlecht den Namen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Cameron? Äh, Cameron? Cameron, danke, ja. genau, Cameron, super. Auch der Chat ist äh, begeistert. Patrick schreibt äh, beste Sitcom, beste Mischung aus Comedy und Emotions. Ich habe ja. es leider nicht bis zum Ende der ersten Folge ausgehalten. Hast du es auf Deutsch Was? oder auf Englisch geguckt? Ich habe es auf Deutsch. Was? Ja, ja Riesenfehler. Komm, also wir machen jetzt das fast nicht auf, dass es Leute gibt, die lieber auf Englisch äh, sich die Originalfassung <lacht> äh, angucken, weil da so viel verloren geht in der Synchronisi <lacht> Synchronisierung <lacht> und so. Und ne? strahlt das doch bei Vox bitte mit Untertiteln aus im englischen Original. Am Arsch, ihr Räuber, wirklich. Also, vielen <lacht> <lacht> Chat. Mit, stimmt mir zu. So, aber äh, nichtsdestotrotz, vielen Dank für euren Anruf. Ähm, gerne, gerne. Und äh, ja. wir schaffen das in den nächsten anderthalb Jahren mit dem Treffen. Yes, <lacht> daumen hoch. Bis ja, dann, ja. ciao. Macht's ciao. gut, tschüss. tschüss.